Im, im Interview, im, im Doppelpass, wie auch immer, und versuchen, all das, was wir gestern ähm, rausgekitzelt haben von Dr. Cittich, euch genauso begeisternd rüberzubringen. Danke erstmal für das mega Feedback, was gekommen ist. Und ich finde, wir sollten auch diesen Stil beibehalten. Also ruhig mal kritische Fragen stellen, das ist auch in der Vertriebswelt nicht zu normal. Bei uns soll es das sein und das hat ja auch sehr gut geklappt und ich glaube, wenn ich das Feedback sehe, war das mal richtig wichtig quasi. Sollen wir den Chat auflassen, Carsten? Können ja mal ausprobieren, ne? wenn da nicht viel passiert. Wir sind jetzt ja zu zweit und dann kommen wir klar. Wir haben auch eine kleine Umfrage für euch vorbereitet, das hatten wir gestern angedeutet, da geht es um die Konditionen des Minting-Vertrags. Sprechen wir gleich drüber, könnt ihr euch an einer entsprechenden Umfrage beteiligen und... Ähm, ja, das war es im Endeffekt. Dann, achso, und wir haben noch eine Telegram-Gruppe schon mal ins Leben gerufen. Für das Thema Trading kommen wir gleich zu. Wie kann ich da rein, wie kann ich diesen Support bekommen und so weiter und so fort. Dann lasst uns mal direkt einsteigen. Das können wir überspringen. Und das sind die Themen, die wir heute haben. Und ich versuche auch, nicht ich versuche, aber ich werde auch die Stichworte, die ich mir gestern gemacht habe, wo ich dann ein paar... Fragen, Ideen, Anregungen, die wir aus den verschiedenen Gruppen bekommen haben und die fast zu 100 Prozent positiv beantwortet sind, auch wieder zu integrieren. Wir sprechen zu Beginn über das Partnerprogramm von CN Exchange, dann über das neue Produkt, unser automatisiertes Trading Tool in Kooperation mit Margin, neue Partnerschaften, die an Land gezogen worden sind, was ein großes Thema allgemein sein wird, weil, ihr wisst, CN Exchange hat diese Überschrift wirklich. Open Source zu sein. Hier ist nicht der Anspruch zu sagen, wir kreieren jetzt eigene Produkte, sondern wir holen Partner, wie im White-Label-Bereich es auch bei ISMI passieren wird, an Bord, die immer wiederum mit Community kommen, die immer mit Kunden kommen, die wissen, QCX ist hier das Thema, das ist die Strategie und ich glaube, die ist sehr gut. Dann natürlich die, die neue Listings, ein oder zwei, die vor der Tür stehen im Monat Juli und ähm, wir beleuchten noch mal kurz die Produkte, aber dann vor allen Dingen auch die ganzen Fragen und Dinge, die ich da integriert habe. Und ich habe begonnen gestern ähm, dem Dr. Kschittich relativ deutlich zu sagen, dass wir nach dem Soft-Launch-Event von reise und jetzt mal ganz kurz an die äh, Gäste, haben wir glaube ich heute nicht, heute ist Workshop, ich denke mal alle von euch sind in irgendeiner Form involviert in das, was wir so ähm, treiben. Und wir hatten... Am 1. Juni unseren Reiso Soft Launch, das heißt das Affiliate Marketing, wo es um das Thema ähm, Vertriebsaufbau, EASME, Cashback und so weiter geht, was ähm, richtig gut funktioniert hat. Auf der einen Seite, wir haben nämlich, damit immer so eine Idee habt, in Indien haben sich nach diesem Event ganze Network Firmen komplett angeschlossen, die einfach gesagt haben, die Jungs sind so gut aufgestellt. Indien ist so kompliziert von den Regularien, die haben sich komplett angedockt. Carsten, du hast gerade noch die Zahlen gesagt. Was war in den ersten drei Tagen nach dem Event? Kannst du das noch ja. mal ja, wiederholen? Wir jetzt in den ersten drei Tagen, als die ganze Gruppen halt tatsächlich übernommen haben, den kompletten Umsatz der letzten sechs Monate noch getoppt. Also da ist richtig die Rakete gezogen ja. worden. Da bewegt sich ganz, ganz viel in diesem Land. Ist ein großes Land. Ich weiß nicht, wie viele Menschen die haben. 1,5 Milliarden oder mehr. Also das 1,3, glaube ich. Sind schon einige, außer Frage. Aber wenn ich aber auch in unsere Gruppen komme, waren auch viele, die gesagt haben, hey, nicht einmal fiel das Wort QCX, CN Exchange. Ja, hat mit Reiso nichts zu tun, ist ja wie ein Produktpartner, der zwar von den gleichen beiden Gentlemen gegründet wurde, aber es ist ja nicht Thema von Reiso. Trotzdem, das hat er auch gesagt, machst du mal kurz, lass uns immer gegenseitig auf Mute gehen, wenn der andere redet. Ich mache das dann auch. Das das Okay, ähm, ähm, ähm, ähm, und ähm, da hat er auch gesagt, ja, war ein Fehler, es wird keine Veranstaltung mehr geben, wo das nicht klar gemacht wird, dass unser Ökosystem eben befruchtet wird von dem QCX-Token. Und er hat dann auch ähm, klargestellt, dass jetzt ganz klar strukturiert wird, dass es regelmäßig und identisch in der Anzahl und in der Intensität und in der Liebe zum Detail Updates geben wird zu Ismi rund um das Produkt zu Reiso rund um das Businessmodell unser Affiliate oder Network-System, wie immer ihr es nennen wollt, eben aber auch zu QuickX und dass nicht das Gefühl aufkommt, was bei dem einen oder anderen aufkam, dass das so ein bisschen ähm, hinter den Kulissen verschwindet. Vielmehr ist der Grund, dass die einfach sagen, wir wollen nicht in das Fahrwasser der Ganzen, die sagen, hey, unser Token geht durch die Decke und das wird alles kommen, sondern immer nur, wenn es da ist, wird es angekündigt. Wir haben gerade die Erfahrung gemacht, wir wollten im April eine große Exchange launchen das hat sich ähm, dramatisch verzögert, wird jetzt im Juli passieren und das ist der ganze Grund, warum wir hier so ähm, ja, nicht nur bedingt ähm, glücklich waren mit dem Softlaunch, wenn wir einen Schwerpunkt bei uns in Sachen Minting-Vertrag und QCX haben. Insgesamt, wir sind hier unter uns. Äh, Carsten, sound etwas leise. Okay, dann kann man. Ähm, wir sind ja hier unter uns. Die beiden kommen nicht aus der Network-Welt. Das sind Unternehmer seit elf Jahren, sehr erfolgreiche, sehr reiche, große ähm, Angestellten-Teams von weit über 100 Leuten. Sie kommen aber nicht aus dem Vertrieb. Also wenn es darum geht, Anerkennung. Wir haben speziell in Themen hier von Carsten sind so viele ähm, Goldstars, Mercuries, sogar ähm, äh, Venus gekommen. Das sind alles so ähm, Basic-Fehler, die einfach in der Erfahrung liegen. Und deshalb haben wir daran viel lernen können. Aber für uns das Entscheidendste war die Information, alles was um das Thema Blockchain und QCX und Cinex geht. Er hat am Ende auch nochmal gesagt, das ist unser Baby. Sie haben beide noch nie einen einzigen QCX verkauft, aber kaufen jeden Tag, jede Woche immer wieder nach. Und das machen sie aus gutem Grund. Kommen wir aber gleich noch zu, das hatte ich nur zu ganz zu Beginn gesagt, so ein bisschen Feedback dazu, sodass hier die Leute mal äh, verstehen, dass sie nicht irgendwie ähm, ja, jetzt so ein bisschen hinten anstehen. So, jetzt dann ging es los mit ähm, unserer CN Exchange. Und ich mache so zwei, drei Sätze dazu, Carsten, dann übergebe ich an dich. Was er hier gesagt hat, ist, ähm, wenn wir wirklich mal gucken, was auf dem Markt los ist, wir haben hier eine Situation vom ersten Quartal, das ist jetzt fast ein Jahr her, ne? Wann haben wir gestartet, Karsten? Ja, ähm, vor ziemlich genau oder fast genau einem Jahr. Genau. Und wir haben vom ersten Tag, vom ersten Quartal an hat diese Exchange Profit gemacht. Warum ist das interessant? Ähm, weil man sich daran beteiligen kann. Das hat jetzt mit unserem Vertrieb nichts zu tun, aber jeder, der 100.000 unserer Cinex-Token hat oder mehr, der kann sich seinen Sitzplatz sozusagen, seinen Platz in diesem Partnerprogramm ähm, für alle Zeiten, für Generationen, die da noch kommen, sichern und kriegt jedes Quartal eine Umsatzbeteiligung. Jetzt liegen wir vom Start der, ähm, der Cinex-Change vor rund einem Jahr mit dem Quartal, was jetzt in wenigen Tagen zu Ende geht, bei 600% Steigerungsraten, insgesamt aber auch einer ganzen Menge an mehreren äh, Damen und Herren, die hier beteiligt sind. Also man muss immer, kann das nicht ganz so linear rechnen, hey, jetzt machen wir noch mehr Umsatz, jetzt müsste ich auch viel mehr Geld bekommen. Das ist nicht korrekt, weil wenn ich, einfaches Beispiel, vor haben sich 10 Leute die 50% geteilt, jetzt teilen sich 50 Leute den höheren Umsatz, dann heißt das nicht, dass ich automatisch mehr bekomme. Ich habe gefragt, was hier so die Zahlen sind. Ich habe sie nicht notiert. Ich glaube, 200, 300 Dollar war im Schnitt in den Top 10. War das richtig, Carsten? Insgesamt? Ja, nach ja so die Top 5, glaube ich, hat er was gesagt von um die 270 bis 300 Dollar, die da zusammenkommen. Und äh, zu den Zahlen nochmal ganz wichtig, ganz wichtiges Thema. Da werde ich auch viel gefragt. Wie ist denn das? Der Umsatz steigt, die Gebühr, äh, die Profite. Steigen natürlich, aber wir haben auch viel mehr Token im Partnerprogramm als vorher. Wir haben viel mehr Teilnehmer im Partnerprogramm, genau richtig. Das heißt, in dieser jetzt endenden Phase, wo aus Crypto-Advice alles rausgeholt wird, rübergeschoben wird ins Partnerprogramm, dann wird sich das ein bisschen beruhigen in den nächsten Wochen, Monaten. Wir beobachten auch die Zahlen sehr genau und sehen so um den Platz 50, da ist ganz viel Action drin, da versucht jeder noch irgendwie von 51 wieder reinzukommen auf die 49. Ganz viel Dynamik und ähm, ja, das ist schon klasse. Und nach dieser Beruhigungsphase, wenn quasi alles wirklich verteilt ist, wenn dann die Umsätze steigen, wenn dann die Gewinne steigen, dann kommt bei uns auch netto einfach mehr an, weil dieser personelle Zuwachs dann abgeschlossen ist, mehr oder weniger. Und dann werdet ihr sehen, großartige Zahlen kommen da auf uns zu. Ja, absolut. Ich habe ja auch gestern gesagt, wie ich das vermarkte für die, die relativ neu bei uns sind, das ist kein Network-Produkt, das ist eine Möglichkeit, sich zu beteiligen. Der Token kostet irgendwo zwei Cent plus minus, je nachdem, wie viel ich kaufe, dann geht es rasend schnell nach oben, weil kaum jemand verkauft. Aber natürlich kann ich das handhaben. Wir haben, warte, ich gebe mal auf die nächste Slide kurz, wir sind ja, diese Token sind verfügbar in der L-Bank, bei Cointiger oder am einfachsten über unsere Decks kann ich einfach Bitcoin gegen CNX oder Ethereum oder was auch immer tauschen. Und wie Carsten schon sagt, die sind sehr schlau die beiden Jungs. Ich bin immer so ein Fan von dieser Kettenreaktion. Wenn ich was aufbaue, ich baue ein Testimonial auf, dann ziehe ich Leute an, die dabei sein wollen. Das gleiche ist mit einem Token. Wenn der anfängt zu wachsen, dann hat ich plötzlich Bedarf. Das ist ja der Fehler, der allermeisten die immer auf Boote springen, wenn es schon fast wieder auf dem Weg zurück ist. Und da können wir froh sein, dass wir den karsten haben, der euch diese atypischen ähm, Dinge lehrt, zu sagen, du musst genau anders reagieren oder wie auch, ähm, wenn wir über Aktien sprechen, ähm, Freund, ähm, wie heißt er mit W, ich komme gerade nicht drauf, äh, Warren, Warren Buffett, also ja, wann kauft genau. Geschichten, solche Geschichten ein. Jetzt überlegt mal hier, was hier Ende des Jahres definitiv passieren wird. Da haben wir jetzt noch zwei Quartale, das heißt, wir werden mehr ausschütten. Das Ganze wird bekannt gegeben. Ende des Jahres, wenn die beiden Toren zusammengelegt werden, dann ist Game Over. Dann gibt es keine Möglichkeit, mal eben reinzurutschen mit 100.000 Token. Dann ist das Ding zu. Was ich dann machen muss, nochmal für die Neuen zu wiederholen, dann wird es eine Warteliste geben. Dann gibt es eine Art Notar-Anderkonto. Jetzt sehe ich, oh, der Jens ist hier im Partnerprogramm, ist ein Top-50-Holder und der greift jetzt jedes Quartal 500 Dollar ab, um eine Zahl zu sagen. Und dein Nachbar möchte das auch. Dann muss der sich die äquivalente Anzahl an Token kaufen, bereitstellen, kommt auf die Warteliste und wenn einer aus den 100, 200, 300 Leuten in der Partner von Situation rausfliegen, was immer passieren wird, weil manche sagen: Oh, jetzt ist der Preis nett, ich will auscashen, ich brauche ein Auto, whatever. Dann wird ein Platz frei. es über Dauerkarten des 1. FC Köln, um mal einen guten Verein zu nennen hier nach der BVB-Geschichte eben. Dann kann derjenige an diese Position treten. So wird das funktionieren. Und wenn ich das ein bisschen weiß und ein bisschen diese und die sind halt auf langfristig. Ihr kennt immer unsere Sätze. Wir sind nicht in einem Sprint. Wir sind kein Token-Network, wo es darum geht, jetzt nächste Woche 5 Cent. Ich hätte nichts dagegen, auch über nächste Woche 10 Cent. Ich hätte auch nichts dagegen. Aber wir haben es geschafft und auch wieder hier gebührt der dir, der Danke dir, Carsten, dass das Mindset der Allermeisten so groß ist, zu sehen, jeder Tag, wo der Token unter 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cent ist, ist Danke, weil ich schlichtweg in meinem Minting-Vertrag mehr bekomme. Also lasst das Ding bitte erst in einem Jahr nach durch die Decke schießen. Aber ich sage euch, das ist nicht die Strategie der beiden Gentlemen, aber sie haben das natürlich auf dem Schirm und wissen das. Und äh, wir kommen ja gleich zu Marketingaktivitäten. Also wer gerade neu dabei ist und sagt, das ist interessant, ganz kurz erklärt, ich kaufe einen Token der rund, ich sag mal rund 2 Cent kostet. Das muss ich so pauschalisiert sagen, weil wenn ich jetzt 100.000 kaufe, geht er auch auf 3 Cent oder 4 Cent einfach, weil das Angebot nicht groß ist, Angebot und Nachfrage, das ist die Definition von Markt. Und hier sieht es dann wie folgt aus, dass ich die hinterlege, solange ich möchte, ich gebe kein Commitment ab, ich muss nicht sagen, die liegen da jetzt für ein Jahr oder zehn oder fünfzehn. die liegen genau so lange da, wie du es möchtest. Solange sie dort liegen, bekommst du jedes Quartal eine Umsatzbeteiligung von der CN Exchange. Das bedeutet, dass ich hier total relaxed auf den Tokenpreis schauen kann, weil ich im Endeffekt einen prozentualen Anteil bekomme. Und den kriege ich bezahlt in Dollar oder in Bitcoin, wie ich möchte. Das bedeutet, egal was der Token draußen am Markt wert ist, ich bin beteiligt an einem Unternehmen, was, das war auch gestern das Thema, viele Strategien verfolgt, Open Source, Partnerschaften, neue Anbieter, die reinkommen, neue Produkte, die reinkommen, jetzt das Trading Tool, was reingekommen ist, was mehr Umsatz macht, was mir mehr auszahlt und ob der Token dann am Markt 1 Cent kostet oder 1 Dollar kostet. es hat keinen Einfluss auf diese Dividende, die ich hier bekomme. Und deshalb habe ich mir den Luxus gegönnt, Platz 1 in den haben, also meine Tochter, das läuft auf ihren Namen, ähm, aktuell. Das heißt aber nicht, dass ich mehr verdiene als Carsten, weil der hat, glaube ich, zwei oder drei Positionen in den Top 50. Das kann auch eine gute Strategie sein, aber da reicht meine mathematischen Verständnisse nicht so richtig zu. Also wer das möchte, 100.000 Cinex werden, was wird man dafür heute bezahlen müssen? 2.000, 3.000 Dollar? Ja, so also zweieinhalb, 3.000, glaube ich, ist eine Tagessituation. Wie du schon gesagt hast, das Angebot ist sehr, sehr dünn. Deswegen kann genau. es auch mal sein bei der DEX, wenn ich versuche jetzt dort hier nichts zu kaufen, wenn gerade keiner welche anbietet, kriege ich den Deal nicht. Wenn ich auf l -Bank oder Cointag glaube, was da geboten wird, das ist überschaubar. Wir haben mal grob überschlagen, wir glauben, dass um die 160 Millionen von 200 Millionen verfügbaren freien Token, die 200 Millionen der Firma außen vor gelassen, schon dort liegen, schon angelegt sind. Das heißt, wir haben nur noch 30, 40 Millionen Token, vermutlich, die überhaupt noch irgendwo im Umlauf sind und nicht jeder gibt die sofort weg. Also, wenn wir jetzt anfangen, da wirklich Interesse zu generieren und da kommen nur fünf Leute und sagen, hey, ich will das haben, da geht der Kurs gleich mehrere Cent nach oben, weil eben das Angebot sehr dünn ist. Deswegen ist es sehr schlau, jetzt noch sich die Token zu suchen, weil ich bin mir ziemlich sicher, diese FOMO-Marke, die wir so haben, Fear of Missing Opportunity im Dezember, wenn es zu Ende geht, flippen die alle aus und plötzlich wollen sie noch dabei sein und der Kurs wird sehr interessante Entwicklungen nehmen. Da bin ich mir absolut sicher. Das sehe ich auch so. Und dann gibt es ja auch noch durch unsere tollen ähm, Team-Chats, die wir haben, diese Over-the-Counter-Deals. Da gibt es Leute, die sagen, Mensch, mir ist gerade die Waschmaschine kaputt gegangen, ich muss jetzt ein paar verkaufen. Und die das dann nicht über die Börse machen, sondern einfach sich untereinander absprechen. Hey, ich habe ähm, 200.000 ähm, nex token komm, lass uns einen Preis festlegen, Zweieinhalb Cent pro Stück, machen wir das auch das ist möglich und das beeinflusst dann den Preis am Markt nicht, was ja auch für beide Seiten interessant ist. Also das ist hier das Thema. Lasst mich gucken, was ich noch gefragt habe dazu in meinen Stichworten. Durchschnitts, meine Tochter hat gekriegt 300, irgendwas über 300 Dollar jetzt im letzten Quartal. Habt ihr mal so eine Idee und dies Platz 1. Das ist ja kein Geheimnis. Das seht ihr ja an der chiffrierten E-Mail-Adresse auch. Okay, dann ähm, hatte ich gefragt in Sachen CN Exchange ähm, nochmal, hey, wir haben ja gestern auch eine ganze Menge an Leuten auf dem Call gehabt die ähm, wie Gäste drauf waren, auch wenn es ein Workshop war, aber wo einfach Leute gesagt haben, hör dir das mal an, kannst du mal einen der Founder kennenlernen. Und dann habe ich sie gefragt, sag doch mal einen Grund, warum sollte das ein Thema sein? Weil der Networker, wir sind ja alle hier auf dem Call oder viele von euch sind im Vertrieb unterwegs. Ähm, du guckst hier in den Chat, ne? danke Mario. Ja, ja ich habe das, hab das im Blick, alles gut. Okay, perfekt. Ähm, was soll ich sagen? Wir haben ja ähm, Gäste drauf gehabt, dann habe ich gefragt, das ist ja nicht im Network. Das heißt, wenn jetzt ähm, meine, Gäst, meine Gästin heute, sage ich das genderneutral genug, meine Gästin, die Anemone, die jetzt sagt, Mensch, davon hast du mir gar nichts erzählt, das könnte ja auch interessant sein, warum sollte ich mich nicht daran beteiligen, ich habe die Token, ich kann jederzeit rausgehen und solange ich sie drin habe, kriege ich jedes Quartal eine Beteiligung. Das läuft nicht über Network, da gibt es keine Provision, das kauft man offener Markt, das ist kein pre -Sale. und deshalb ist es vielleicht von dem einen oder anderen nicht so fokussiert, Währenddessen ein Minting-Vertrag, der vermarktet wird, ja eine Empfehlungsprovision gibt und im Karriereplan eine entsprechende Belohnung noch bis Ende des Jahres offeriert wird. Das mag ein Grund sein. Ich habe aber gefragt, hey, für die, die jetzt heute drauf sind, was könnte ein Grund sein, sich jetzt mit 100.000 Token zu beteiligen? Oder die, die schon dabei sind, darüber nachzudenken, hey, was fehlt mir eigentlich, um in die Top 50 zu kommen? Das wird ja genau gelistet, ich sehe ja genau tagesaktuell, was brauche ich noch, um in die Top 50 zu kommen für die neuen Leute? Tom, 5, äh, Tom 50, die Tom 50, die Top 50 bekommen 20% mehr. Also 50% werden gesamt verteilt, aber innerhalb der Top 50 werden 20% reserviert, die die sich teilen. Also man kriegt dort mehr. Warum könnte das denn sinnvoll sein? Was sind deine äh, Erwartungshaltungen? Warum siehst du das vielleicht auch als besten Pensionsplan schlechthin und so weiter und so fort? Und dann hat er ganz klar gesagt, ja auch hier ist unser Ziel zu den Größten, zu der Größten zu gehören was das Thema dezentrale Exchanges angeht, also sprich möglichst viele Token austauschbar zu machen. Wir werden niemals Geld von den Leuten nehmen, wie es andere Exchanges tun, wo ich einfach wie bei einer Bank Geld hinterlege. Bei einer Bank fühle ich mich relativ sicher. Bei manchen asiatischen Exchanges muss ich schon ganz viel Gottvertrauen auch mitbringen, weil es wird schwierig, wenn die mal ein Konto zumachen oder gehackt werden. Da kann ich halt nicht meinen Bankberater anrufen und sagen, er ist ein bisschen... Ähm bisschen unruhig, was da gerade ist. Und unsere Decks nimmt nichts an. Wir beliefern, wir sind wie ein Interface. Bei uns kannst du verschiedene Tools kaufen, du kannst Token tauschen, ohne ein sogenanntes KYC zu machen. Also du musst nicht erst vor der wie hast eben gesagt, vor der Kamera tanzen, wie du heute für Binance machen musstest. Oder äh, wichtige Pässe hinschicken. Nein, Ich kann einfach sagen, hey, ich habe Ethereum, ich will jetzt Q6 haben, ich habe Litecoin, ich möchte Cardano haben, ich habe whatever und ich möchte what, whatever haben. Egal was es für eine Blockchain ist, wird hier getauscht, tolles Tool und gleichzeitig Open Source, das heißt, hier werden noch viele Dinge kommen, aber immer in der in der Idee zu kooperieren. Also die sind, was das angeht, so gestrickt. Warum sollen wir das alles selbst machen, bei so einer schnelllebigen Zeit? Warum nicht mit starken ähm, Marken zusammenarbeiten? Wir mit unserem Trading Tool, könnt ihr die Reviews lesen, viele sagen, das ist das Nummer 1 Trading Tool. Ich kann noch nicht richtig darüber reden, ich habe es mir gekauft, ich habe mein Terminal hier auf. Ich warte noch auf Carsten, dass er mir sagt, was ich drücken muss. Aber das, alles, da kommen wir gleich zu. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Ich meine, Binance ist die größte Börse der Welt. Die haben so viele Funktionen. Ja, das haben die nicht selber entwickelt, das haben die einfach eingekauft. Als sie groß geworden sind, als sie angefangen haben, viel Geld zu verdienen, nachdem sie vier Jahre am Markt waren, haben sie eingekauft und haben Trust Wallet gekauft. Ja, haben Trading Tools gekauft, die ganze Maske, die benutzen, das ist nicht alles von Binance selber, das kaufen die auch ein. Da gibt es Spezialisten für, die alle großen Börsen entsprechend bedienen mit diesen vielen Tools, die im Hintergrund alle laufen. Und das ist bei uns nicht anders. Und die Dezentralität, die dezentrale Exchange, das ist das zentrale Thema der nächsten 15 Jahre oder mehr. Wir werden beobachten und erleben, dass sämtliche asset class egal was es ist, Gold, Silber, Aktien, was es alles schon gibt auf den ersten Börsen, diese werden dezentral gehandelt, getradet, getauscht. Wir werden unser eigener, unsere eigene Bank sein, die unsere Dinge selber aufbewahrt. Unsere Kustodien-Lizenz, also die Aufbewahrungserlaubnis, liegt bei uns, auf unseren Konten, auf unseren Wallets. Und daraus machen wir einen direkten Deal mit anderen Partnern, die auch ihre Wallets einsetzen. Die DEX ist nur das Werkzeug, um die Spielregeln, die Raten, die Preise festzulegen. Und dann machen wir einen Deal direkt miteinander. Und das ist die Zukunft. Und die Zentralität wird aussterben. Die Menschen werden nach und nach immer mehr die Sachen zu sich holen und nicht liegen lassen, möglicherweise Gefahr laufen, dass da einer rangeht, der da nicht dran darf. Und das ist ganz klar der große Trend. Und das wissen die Atlakas. Das sind unglaubliche Visionäre, die genau wissen, was in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Und dafür sind die perfekt ausgerichtet. Das heißt aber auch, dass wir nicht morgen durch die Decke gehen, sondern wir bereiten uns jetzt darauf vor, die richtigen Dinge zu tun, das ist viel einfacher, von Anfang an das richtig aufzubauen, als Binance, als zentralisierte Organisation jetzt im Nachgang alles umzubauen. Das ist viel schwieriger und viel aufwendiger. Von da sind wir da ganz richtig unterwegs. Das macht absolut Sinn. Und diese Beteiligung an der CN Exchange, ihr werdet es sehen in den nächsten zwei, drei Jahren, das war immer mein Zeithorizont vom Anfang an, fängt das an dermaßen Spaß zu machen, monetär. Ihr werdet Freude daran haben. Und jeder, der sie vorher verkauft, wird sagen, ah, hätte ich mal nicht verkauft. Absolut. Und wir haben ja beide einen gemeinsamen Bekannten, der gerade selbst bei der Top-Börse Binance erfahren hat, so safe ist das alles gar nicht. Aber lassen wir decken wir den Mantel des Schweigens über, diesen, über diese doofe Nachricht. Um es auf den Punkt zu bringen, wer Spaß hier hat, es wird immer nur dann eine Beteiligung bezahlt, wenn ich vor dem Start eines neuen Quartals meine 100.000 Token hinterlegt habe. Das heißt, da habe ich jetzt noch eine knappe Woche, sechs Tage für kann ich mich bei L-Bank anmelden, kaufen, kann mich bei Cointiger anmelden, kaufen. Und zwei verschiedene Börsenpreise sind immer ungefähr gleich. Oder aber, ich sehe hier schon, der Stefan schreibt in den Chat, wer verkauft noch Toku, während Nico so sagt, vergiss das mal, ich behalte alle. Wir werden euch gleich einen Telegram-Kanal, einen neuen, vorstellen. Ich weiß, der Carsten und viele von euch haben einzelne Gruppengeschichten. Ich werde mit Carsten noch einen neuen auflegen mit dem Schwerpunkt Trading Tool. Das ist aber ein offener Chat. Und da, lieber Stefan, können wir das dann auch immer reingeben, dann hast du sofort das Team, und da sind immer mal welche, die auch so verkaufen. Aber Stand heute, äh, viele von euch würden jetzt günstiger einkaufen, als ich es zum Beispiel getan habe, um ganz ehrlich zu sein, wenn es darum geht. Aber, wenn ich in zwei Jahren weiß, meine Tochter zieht sich hier im Monat 2.000, 3.000 Euro rein, ohne in Token verkaufen zu müssen. Das ist, das ist, wenn man das einmal versteht, ich habe die Assets da, ich habe mein Gold hier rumliegen, aber als ob es sich vermehrt permanent und nicht in Form eines möglichen Tokenpreisanstiegs, der mit Sicherheit auch passieren wird, sondern ich bin beteiligt wie mit einer Dividende an einer Firma, die jedes Quartal ausschüttet und demnächst jeden Monat. Okay, weiter geht's. Dann kam unser neues Trading-Tool. Und ähm, auch hier war natürlich der Gedanke zu sagen, wir holen uns den einen oder anderen Inhouse-Programmierer, aber ich will jetzt will ich nicht alles wiederholen, was Carsten gerade gesagt hat. Lass uns so einen eigenen Trading-Bot, eine Artificial Intelligence aufbauen. Oder aber, und da sind wir die einzigen, könnt ihr schauen, die Firma Margin sitzt in Deutschland übrigens, ist bei den Weltbesten, viele sagen, es ist der beste Anbieter, ähm, hat das noch nie gemacht. Die haben aber gesehen, die Vision und das Setup von QCX und Cinex ist gut, mit denen machen wir das jetzt und die geben uns unschlagbare Preise, wenn ihr überlegt, wie viel Provision ausgezahlt wird und es ist trotzdem noch günstiger als direkt bei Margin und ich kann es komplett mit QCX bezahlen, das ist ja schon sehr, sehr sexy. Es ist aber auch nicht für jemanden, der heute das erste Mal das Wort Bitcoin hört, direkt geeignet, der braucht Onboarding-Hilfe. So. Zwei, drei Informationen dazu. Im Hintergrund, und ich gebe euch keine Zeitlauf, ob das dieses Jahr passiert, nächstes Jahr, werden weitere Dinge passieren. Es gibt Gespräche mit Signalgebern, die einfach nur durch ihre Software oder durch ihre Expertise ungefähr vorausahnen können, was passiert. Die haben eine entsprechende Expertise der letzten Jahre, dass ihre Vorhersagen recht gut waren und die lassen die sich richtig gut bezahlen. So etwas wird es auch geben, wo ich einfach sehen kann, okay, wenn Freund Bitcoin bei... 30.000 ist Kauf. Solche Geschichten. Es wird auch komplett automatisierte Bots geben. Da laufen jetzt gerade aktuell mit zwei, drei Führungskräften sogar Tests mit einer Firma, die das tut, wo ich also gar nichts machen muss, wo ich einfach nur sage, okay hier ist meine API-Schnittstelle, du hast keinen Zugriff auf mein Geld, selbstverständlich, aber dein Bot kann verschiedene Strategien automatisiert laufen lassen. Hier ist es komplett anders. Hier ist es sehr viel more sophisticated, wie der Amerikaner sagt. Hier musst du das selber tun. Du kaufst dir dieses Tool, das läuft 24 Stunden bei dir am Rechner und dann gibt es verschiedene Strategien, die du fahren kannst, wo du einfach, das einfachste Beispiel ist, ich glaube, da haben wir auch eine Slide zu, ähm, ich gehe mal einen vor, dieses ähm, Thema Pingpong, was ihr hier unten seht, Ping-Pong-Bot, wo ich einfach sage, nehmen wir das, ich, ich weiß, Carsten ist kein Bitcoin-Fan, nehmen wir das trotzdem, weil da haben wir in den letzten Wochen, ich habe einen in meinem Team, der hat jetzt 4.000 Dollar verdient, damit, nur mit dem, der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ihr wisst, Bitcoin war unter 30.000, dann wieder auf knapp 34.000 und der hat die richtigen Einstellungen gemacht. Der hat mich genau gesagt, okay, wenn das Ding bei 29.999 ist, kauf mir so einen oder einen Anteil davon, ich weiß nicht, ob er den ganzen gekauft hat und wenn der wieder bei 33.000 ist, verkaufst du den und bei 32.000, also zurück ist, hat er wieder nachgekauft, der hat innerhalb von keinen drei Tagen 4.000 Euro verdient. So, das heißt, das Ping-Pong bedeutet, du sagst, wann soll gekauft werden, wann soll verkauft werden, du musst dich nicht drum kümmern, das macht dieser Bot im Hintergrund. Gleichzeitig setzt du aber ein sogenanntes Stop-Limit oder ein, eine, eine ähm, ja, heißt glaube ich so, eine Stop-Limit, wo du einfach halt sagst, ja. okay, wenn der tiefer fällt, dann verkaufen, ich habe ja keinen Bock, dass mein Geld verloren geht. Es gibt aber viele weitere Strategien. Und dann hatte ich kritisch gefragt, pass auf, die sind ja richtig groß. Wir haben zwar sehr viele Videos, ich weiß nicht, ob es da eine Slide zu gibt. Ja, hier seht ihr die, wenn ihr das gekauft habt, habt ihr viele Onboarding-Videos auf der CN-Exchange-Seite. Wie funktioniert das alles? Wie gehen die einzelnen Strategien? Der Carsten und der Michael und der Boholt und ich, wir durften das schon vorher ausprobieren, auf einem Demo-Account. Und ich habe dann auch schon da nicht mehr weitergemacht, muss ich ehrlich gestehen. Weil man muss schon wissen, welchen Knopf drücke ich, wie, wo, was. Und deshalb war mein Angebot oder mein Vorschlag gestern zu sagen, können wir nicht in den nächsten zwei, drei, vier Wochen entweder von Margin einen haben, der in einem ja, für unser Team, also im Endeffekt jeder, der jetzt so ein, so ein Tool gekauft hat, uns einmal komplett durchführt. Oder einer aus dem CNX-Change-Haus, der die letzten drei Monate das auf Herz und Nieren geprüft hat und die haben auch tolle Ergebnisse erzielt. Ich glaube, du hast auch schon ähm, ein paar Erfolgsstories in deiner Gruppe. Du hast ja, aber in der, in der Mannschaft haben wir auch schon jemanden, der das einfach mal ausprobiert hat, An, in den ersten zwei Tagen war die Investition locker wieder drin, hat 350 Dollar Gewinn gemacht, einen Tag später kam das Feedback, hey, ich habe die nächsten 400 Dollar Gewinn gemacht, ratzfatz, und das bei hinterlegten Kryptos im Wert von 4.000 Dollar. Ja, hat also schon 20 wieder dazu bekommen, Investition doppelt wieder zurück und läuft automatisiert. Wenn man die richtigen Justierungen macht, weil das Grundprogramm ist ja fertig, die Strategie ist fertig hinterlegt. Ich musste nur noch so ein Eckdaten geben, wann rein, wann raus. Und dann läuft der pingpongmäßig mäßig weiter. Und wir haben gerade einen Seitwärtstrend, der perfekt ist für solche Training-Tools. Und dann läuft das voll automatisch. Du wächst morgen auf, guckst rein, sagst, oh cool, die nächsten paar hundert Dollar. Also ja, ich bin überrascht, wie gut das jetzt schon und wie schnell das dort ankommt. Also wir fangen jetzt sofort an, uns damit intensiv zu beschäftigen, um das mit euch zu teilen, euch die Erfahrung zu zeigen, um in unserem gemeinsamen shit term starten das einfach voranzubringen. Wer da Spaß hat, herzlich willkommen, macht Laune. Auch hier ganz wichtig, es bleibt immer euer Geld, euer Gewinn. Das, was wir gerade ausprobieren, Kasten und noch zwei, drei andere, die machen das wie folgt, die verkaufen dir auch eine Lizenz. Und dann musst du aber noch von deinen Gewinnen, die die Roboter produzieren, 35% im Quartal an die zurückzahlen. bleibt immer noch, wenn du... 10.000 verdient gemacht hast, gibst du denen halt 300.000 zurück. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist alles deins. Das läuft nicht durch den Vertrieb. Wenn der Carsten ähm, hier Erfolg hat und 10.000 ähm, Profit macht, da gibt es keine Ubleihen, kein Nichts. Das ist sein Geld. Es ist seine Exchange. Es ist alles bei ihm. Lediglich um die Lizenz zu bekommen. Kleines Paket 299 Dollar fürs Jahr. Großes Paket 1699. Stand heute. Auch hier Wahrheit und Klarheit. Ich kann mir gut vorstellen, dass jeder mit dem Kleinen klarkommt. Weil man kann hier bis zu 100.000 Dollar traden. Was ich noch nicht sagen kann, wenn ihr die, die Features anguckt, unten rechts steht, sieht man meine Maus eigentlich auch? Mm, nö, nein. Okay, ich mache hier immer wichtig mit meiner Maus auf, dem, auf den Folien. Okay, seht ihr hier unten, Multiple APIs per Exchange. Das hat das große Paket. Inwiefern das ein ganz entscheidender Unterschied ist, um das große Paket zu kaufen, müssen wir noch rauskriegen. Links seht ihr die Konditionen. Ähm, Bonusvolumen ist 75 beim Kleinen. Qualifikationsvolumen ist die kompletten 300 Dollar und ähm, Empfehlungsprovision ist 5% auf den Kaufpreis und beim großen Paket wieder hier 800 Bonusvolumen, 1700 Qualifikationsvolumen und natürlich auch diese 5% kann bezahlt werden mit USD-Täter oder komplett in QCX. Daran seht ihr, dass die daran glauben, weil die müssen richtig abdrücken hierfür weil ihr könnt ja auf Margin, auf Margin auf die Seite gehen, ihr seht ja, was die dort ähm, den Leuten wegnehmen dafür, ihr seht, dass wir hier mit unseren Jahrespaketen günstiger sind und du kannst es komplett mit QCX nehmen. Daran, Das ist schon, weißt du, Carsten, auch mal so ein Indiz. Ich habe so zwei, drei Kollegen, die auch mit ihren eigenen Token rumfummeln und die sagen, oh, wir haben jetzt Usability, du kannst jetzt bei uns einen Leihwagen damit kaufen, das ist ja auch richtig klasse. Dann guckst du hinter die Kulissen. Und dann siehst du, sie haben quasi ein Affiliate-System mit, mit Avis gemacht, wo sie sowieso 12% bekommen. Und jetzt kommt aber der Hammer. Du kannst aber nur 10% von dem Dusselcoin benutzen. Also im Endeffekt, sie zahlen nichts dafür. Sie nehmen diesen Token ein, geben dir das Gefühl, oh, du kannst unseren Token benutzen, aber du zahlst den Hauptteil in Euro mit der Kreditkarte. Bei uns kannst du komplett mit unserem QCX bezahlen. Großer, großer Unterschied. Also, und hier haben wir eben wir eine Telegram-Gruppe eingerichtet, da machen wir wie folgt. Ähm Handelt es sich bei, hierbei um Ganz Swing Ganz kurz zur Michael, der fragt gerade, ist das Swing Trading? Ja, mit diesen automatisierten äh, Tools gibt es verschiedene Orientierungen, kann man genau das machen. Du kannst mit diesen Trading Tools, den automatisierten Swing Trading Apparat bauen, der genau das für dich tut. Absolut richtig. Sticky Message mal ganz kurz, kann ich das hier machen? Sticky Message, warte mal kurz. Wie heißt unsere E-Mail? Ist das info at genx? Nee, nee, genx. Oh, ich weiß. genx at quickx at, quick uh, uh, oh oh ja. at, quick at glaube ich. Kann das sein? Genau, habe ich jetzt gerade fest im Chat registriert. Wer von euch das Trading Tool gekauft hat, bitte kurze Mail äh, mit eurem Telegram Namen, ähm, dem Username. Und dann integrieren wir euch in eine offene Telegram-Gruppe, die nur zu dem Thema ist, wo ihr dann auch eingeladen werdet von einem dieser Onboarding-Webinare. Respektive Carsten wird sowieso fit, ich werde es irgendwann auch können. Carsten hat schon Leute, die das können. Und wir wollen aber einmal auch einen von der Firma haben. Wer da Spaß dran hat, geht da rein. Und das ist ein offener Chat. Dann seid ihr, voll, voll, seid ihr definitiv mit bei dieser Special-Coaching-Gruppe, für die die Spaß haben, hier mit Trading so ein bisschen den Sommerurlaub sich zu bezahlen. Gut, jetzt ähm, ja, wo sind die absolut Sites richtig? Hier? Absolut richtig, wenn man weiß, was man tut, Michael, ist das eine gute Strategie. Man muss halt noch ein paar Spielregeln beherrschen, dann ist alles gut. So eine der Kooperationen habe ich auch nie was von gehört. Null, finde ich schon toll vom Namen. Null TX muss wohl einer der führenden ähm, Broadcast-Kanäle sein in Sachen Krypto. Die haben jetzt eine Kooperation mit Kooperation bedeutet, die werden uns jetzt permanent beobachten und regelmäßig über CN Exchange, über QuickX, über Minting, über Trading, über alles, was wir treiben, ähm, berichten. Ähm, das ist also nicht nur ein einmaliges Ding, sondern das ist eine Kooperation, die geschlossen worden ist, in der Form, dass die wirklich uns jetzt permanent featuren werden. Das Erste, was sie getan haben, ist, dass sie gesagt haben, dass wir diese Margin-Kooperation haben. Wir sind die einzigen weltweit, die das hinbekommen haben. Das ist ja auch nicht so richtig schlecht. Und ähm, mit denen wird nur noch sehr viel passieren. Ich muss mir gestehen, ich muss mir mal die Reviews durchlesen, persönlich 0TX. Kannst du das vorher, Carsten? Bis gestern nicht, seitdem schon, hat mir das angeguckt. Sehr spannende Seite. Wir sind auch ganz klar im redaktionellen Teil wiederzufinden und nicht bei den bezahlten Werbeartikel. Das sind wieder das ein anderer. Wichtig. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Kriterium. Ich kannte sie noch nicht, aber wir können ja nicht alles können, was auf der Welt relevant ist schon in Europa sind wir eh nicht ganz vorne dabei, bei diesen technischen Dingen. Da haben wir noch viel Aufholpotenzial. Aber je mehr Kanäle wir haben, desto besser ist es. Und ganz kurz, Antero, bitte schreib uns eine E-Mail. Nicht in den Chat reinschreiben, wer in den Kanal rein möchte, weil nach dem Webinar sind die Texte alle nicht mehr da. Bitte schickt uns eine E-Mail und dann können wir euch in den Trading-Kanal auf genau. Telegram ah, ja, einladen. Jetzt, jetzt sehe ich das hier. Ja, ganz wichtig. Also oben wusstet ihr irgendwo bei euch im Chat die ja, E-Mail-Adresse. ist, ist oben Stichwort Telegram-Kanal ähm, für Trading und einmal den User nennen, können wir. Weil wir wollen nicht, dass ihr das, wir wollen euch nicht Geld wegnehmen. Wir wollen einfach nur jetzt nicht einen Chat aufblähen mit Leuten, die sagen, auch oh, vielleicht, ich gucke mir das mal an. Das passiert über unsere Webinare, das passiert in an den ganzen anderen Gruppen. Hier wollen wir ganz spezifisch jeder, der das hat, möglichst großen Support anbieten. Vielleicht demnächst auch noch mal noch ausführlicher. Muss man gucken, es muss halt irgendwie auch bezahlt werden. Vielleicht finden wir einen im Team, der sagt, ey, Kasten. Das ist richtig mein Ding. So ein Network ist nicht so meins, aber hier, ich bin, ich kenne hier jeden Knopf, ich weiß das genau. Ähm, pass auf, ich mache ein Webinar, gib mir 1.000 Euro und ich mache drei Stunden deine Leute fit. Und dann legen wir das um auf jeden, weil das soll er nicht umsonst machen. Das ist, reicht schon, wenn wir das alles umsonst machen, Carsten. Aber sowas können wir tun, oh, da hast du vielleicht auch die richtigen Leute, da kriegen wir das schon hinbekommen. Ja, das kriegen wir ähm, ähm, hey, Michael, Michael. Ah. natürlich kann man die Provision nehmen, um etwas zu bezahlen, aber nicht direkt, wie du das vermutlich meinst. Du kannst nicht im Reiseportal dieses Tool kaufen, weil das Tool bei der CNX Exchange gekauft wird. Also bitte lass dir deine Reiseprovision auf deine Wallet auszahlen und von dort bezahlst du mit dem Dollar Theta Das Trading Tool, natürlich geht das. Genau, ich habe jetzt nochmal die E-Mail hier reingeschrieben für Antero. Sieht man diese sticky Nachrichten? Ja, das sieht noch. man. Oben ist ein rotes Feld, oberhalb des Chipbaums genau. ganz schön präsent in Rot, also zartrot hinterlegt. Eigentlich nicht zu übersehen. Ja, das passt ja zu den Regenbogenfarben in der Allianz Arena gestern. Fast schon. <lacht> so, dann ähm, das Thema. Wir machen die allerersten mit Decks. und nochmal für die Neuen. Decks bedeutet, ich bin nicht Binance, ich bin nicht Bitmax, ich bin nicht Bitrex, ich bin nicht BitHump, ich bin nicht Kraken, wo ich einfach trade klassisch, wie ein Trader. Sondern ich bin in der Lage, und da ist jetzt heute der Workshop nicht für da, aber das macht Carsten ja regelmäßig, ich gehe ins hier in Exchange, ich sage, die Währung habe ich, die möchte ich haben. Und auch wenn es dieses Trading-Paar eigentlich auf dem Markt nirgendwo gibt, bei uns funktioniert es. Ob das verschiedene Blockchains sind, also Bitcoin ist eine andere Blockchain als Ethereum und Litecoin ist eine andere als, keine Ahnung wer, Cardano beispielsweise. Hier kann ich alles intern durchtauschen. Und das wollen wir aufblähen, zumindest mal mit den Token, die auch groß ist. Weil ich habe gefragt, hey, lass uns doch hier hunderte reinbringen. Aber hat er dann mir gesagt, ist prinzipiell eine pfiffige Idee. Aber wenn die Liquidität eines einzelnen Token nicht groß genug ist, dann ist das, ähm, geht das genau. nach hinten los. Aber wir gehören jetzt schon zu denen mit dem meisten Angebot. Aktuell neu hinzugekommen, Ren nie gehört. Band-Protokoll. Band, Band glaube ich, habe ich ein paar von. Teller, ja, nie Band, gehört. Band kennt man. UMA, so Sushi, Sushi bekannt, Sushi, ja, Uschi, definitiv, ja, auch das Finance, das ist ein sehr teurer Token, der ist vierstellig auch bekannt, Uniswap, AVE ist auch ein ganz starkes dezentrales Programm, da sind einige gute dabei, auch DAI, einer von denen die Spaß machen, da kommen ständig mehr und, und der Trick ist wirklich, die zu nehmen, wo viel Bewegung ist, wo viel Geld bewegt wird, weil das ist der Hauptumsatz- und Gewinnbringer auf der Decks tatsächlich. Wenn möglichst viele Währungen kreuz und quer miteinander direkt getauscht werden, da wird einer der größten Anteile der Erträge mit erzielt. Und das wird kontinuierlich ausgebaut und auch promotet. Und ich kenne keine andere Decks von den großen. Keine, die Blockchain übergreifend, das kann. Das ist stand heute meine Tatsache. Absolut, absolut. Und es geht ja wirklich in den meisten Fällen super schnell und so weiter und so fort. Sobald wir jetzt im Juli, wir kommen gleich zu dem Thema, auf die neue ein oder zwei, erst die ersten beiden neuen größeren Exchange gehen, werden wir unser Onboarding noch mal erneuern, dass wir so ein kleines Handbuch auch machen, da ist das Thema ja auch schon drin. Und es nutzen wirklich auch viele, die in anderen Vertrieben unterwegs sind, die sagen, das ist einfach cool, ich brauche jetzt nämlich viele, viele Network Spiele, Scams sind unterwegs in diesem ähm, äh, Sushi-Kram hier und, und Pancake und wie sie alle heißen. Ja genau, Pancake diese, ist ja ganz... Die nutzen unsere Exchange, die sagen, das ist geil, Bitcoins habe ich, hier, Ethereum, USDT habe ich, jetzt hole ich mir die, brauche ich nicht wieder eine Exchange-Anmeldung und, und wieder vor der Kamera tanzen, sondern ich tausche hier einfach durch, klack, sehr sehr sexy und was hier unten steht, je mehr Währungen, je mehr Kunden, je mehr Transaktionen, je mehr Profit, je mehr Dividende, Stichwort EPP, unser Partnerprogramm. Habe ich hier was zugefragt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Und in Hat's Zukunft ja kann man davon ausgehen, irgendwann geht das über Kryptowährungen hinaus. Alles was über dezentrale Plattformen handelbar wird, wird auch bei uns handelbar werden. Da sind wir ganz klar darauf ausgerichtet. Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. es ist ja sogar in dem einen Trailer, Carsten, wir haben ja so einen Exchange minting vertrag trailer da ist ja sogar schon dieser Impuls drin, dass wir irgendwann auch in der Lage sein werden, durch unsere Kooperationspartner, ähm, nicht nur Krypto gegen Krypto, sondern auch Krypto gegen Cash, gegen Dollar, gegen whatever zu tauschen. Und das, macht, das wird natürlich der nächste riesengroße Schritt. Und dann glaube ich auch, wird so eine Karte nicht mehr so ganz so entscheidend, weil dann kann ich es auch auf meiner Haus und Hof Skyworks Karte, die mir die ganzen Meilen macht, deshalb ich jetzt wieder ohne Geld mit ähm, Business Class nach Malediven fliege. Jetzt kommst du. So ähm, Usability ist nochmal das große Stichwort. Was ist unser Token? Du kannst ihn benutzen. Beispielsweise an Produkten. Und Ich habe eben, bevor ihr in den Raum kam, mit Carsten noch philosophiert dazu, was wir nicht vergessen dürfen. Zurzeit sind es so krypto-relevante Produkte hier, wie unsere, wie unser Gold-plated ähm, Coin, den man bestellen kann. Der ist übrigens limitiert, wie wir gestern gelernt haben. Ich habe er hat aber nicht gesagt, wie viel noch da ist. Ist richtig schwer. Ich nutze das immer, wenn hier ein Nachbar einen Minting vertrag macht an einem Monat. Leider bist du keine Nachbarin, aber wenn du mich in Dubai besuchst und mir einen Yogakurs kurs gibst. Dann ähm, schenke ich dir das wie allen anderen auch. Davon habe ich mir sehr viele gekauft oder hier unsere unsere Giftkarte. Da hat man kurz noch mal gesprochen. Also diese Geschenkkarte das ist auch schon, ge ah. ist schon geil, wie das aufgeht. Ne? Also Geschenkkarte ist natürlich ein ganz toller Zweck, um so Kryptos zu verschenken. Aber diese Hardware Wallet ist auch ein unheimlich cleveres Aufbewahrungstool für Tokens, die ich nur halten möchte, die Hottie. Unter uns, raufpacken, weglegen, in den Safe, wo auch immer, es gibt keinen sicheren Platz auf diesem Planeten, solange ihr die Karten in eurem Besitz habt, ist das der beste Platz. Ab, ab, absolut. Und was wir funktionieren, was wir ausprobiert haben, was ich jetzt hier mache, weil ich dachte, wenn ich diese Karte jetzt mit meinem Mobiltelefon, das läuft über NFC, das heißt, ich tapp die einfach hier dran, dann öffnet sich die entsprechende App und zeigt mir, welche Guthaben ich drauf habe und kann von dort schicken, bezahlen, meine Tagesgeschäfte machen. Was ich hier machen möchte ist, und das machen wir gerade mit Finanzdienstleistern, dass wir hier eine Anzahl an QCX voraufladen im Wert von rund 100 Dollar sodass ich dann ein anderes Giveaway habe, wo ich sage, hiermit hast du deine Super Saver Mitgliedschaft bei ISMI. Damit habe ich viele Zwecke erfüllt. Er hat was in der Hand, das ist geil, das ist gelabelt, das ist zusammen mit dem Marktführer entstanden und er kann das direkt benutzen, um bei ISMI seine kostenlose Mitgliedschaft auf 99 Dollar, die er mit QCX bezahlt, upgradet. Das ist für mich ein mega kleines Investment mit einem Rieseneffekt und dieser Anker das ist schon fast NLP. etwas in der Hand, guck mal, das hört damit. seit ich diese, ich habe jetzt schon mal gesagt damit mit der Karte kriege ich Cashback. Ist ja Schwachsinn, aber weil ich das anfassen kann, hat fast diesen diesen Charakter. Und ähm, wichtig ist, es ist kein klassisches Hardware-Wallet, ich habe keine keine Seedwords, nicht diese 12 und 24 Wörter, wer sich auskennt, wer so ein, so ein Tresor hat oder so ein Ledger-Dingenskärchen. Da ähm, habe ich das, hier mache ich was drauf und wie Carsten sagt, das ist eine Inhaberkarte. Ähm, wenn ich den Carsten schenke, dann hat er es. Das ist wie bei uns in der Dubai Mall, da kann ich mir eine Mastercard kaufen an der Information. Da packe ich 100 Dollar drauf als Beispiel und jetzt habe ich eine gebrandete Mastercard, kann in der Dubai Mall einkaufen, kriege ein bisschen Cashback noch, wenn die leer ist, ist die leer. Hier ist es ein Tool, was ich immer wieder auffüllen kann. Und wir sind die Einzigen im White-Label-Bereich, die unseren Token, den QCX, QCXP demnächst, könnt ihr das sehen, so draufnimmt, aber eben auch Bitcoin und alle ERC20, alle Ethereum-Token kann ich hierauf ähm, transportieren. Und es ist halt ein schönes Geschenk hier, also die Leute freuen sich, die und ich vielleicht, mache das dann auch schnell. Vielleicht ja. ergänzend dazu ein kleiner Insider, wer bei Tangible auf deren Homepage geht und sich mit diesen Karten äh, beschäftigt, hat vielleicht festgestellt, Tangem hat ein Softwarepaket rausgebracht für Händler. Das heißt, wenn in Zukunft Händler sich diese Tangem-Software holen, was ab sofort möglich ist, dann können wir bei diesen Händlern, die die Software tatsächlich annehmen, direkt mit der Karte bezahlen. Die Zukunft ist spannend. Oh, ich vergessen mal wieder mich zu anmuten. Absolut, das ist das, was du sagst. Es ist auf Zukunft ausgerechnet. Diese Partnerschaften sind jetzt nicht, die uns morgen alle reich machen, sondern es ist ein Puzzlestein zum anderen, der was zusammenfummelt. Und last not least gehört das EasMe-Portal genauso dazu und das Reiseportal. Das, wenn du mit Reisen ein Ding hast und wir haben momentan wirklich großen Zulauf, die erfahren alle von QCX als Nebeneffekt. Und auch wenn im nächsten Jahr wir keine Minting-Verträge mehr haben, Sie erfahren davon. Sie sehen in der ISMI Mall, wenn ich mir jetzt dieses Reisexperience hier hole und ich trinke, dann kann ich das mit QCX bezahlen. Und sogar 5% günstiger. Wo komme ich denn an die QCX her? Also das ist schon geil. Und jetzt denkt an White Label. Jetzt holt der Carsten irgendeinen dusseligen Erstligisten rein, der das macht. Die haben zufälligerweise 200.000 Mitglieder. Und die freuen sich, wenn sie dann das ISME Portal haben, wo oben das Logo dieses Vereins draufsteht. Und das sind alles Community-Member, die von QCX erfahren. Also ihr müsst das ganze Bild sehen, um zu verstehen, was wir hier für ein Rad drehen. So, ähm, nochmal das Gleiche: Diese Token, die sind ähm, limitiert. Das heißt, er hat es aber gestern, glaube ich, oder habe ich es noch nicht mitbekommen? hat ja, er gesagt, aber nur die Token. Nur die Token sind ja, limitiert. Die Karten, die Karten natürlich nicht. Genau. Also werden sich solche holen will, ich habe mir so viele gekauft weil ich habe jeder, der einen 5000er vertrag macht, kriegt so ein Ding und freut sich einfach und das ist doch hübsch und was hat er da zu Hause liegen? Und der Nachbar kommt vorbei und sagt, was hast du denn da? Ja, ich habe hier einen goldenen QCX-Token, was ist denn das? Ja, erzähle ich dir. Das ist das beste Investment, weil ähm, man kann natürlich viel mit Social Media Marketing machen, aber persönlich, immer noch ein Traum, wenn meine Frau sagt, ich habe die Windeln da bestellt, bei Izmi und wir kriegen 7,5% Cashback und zwar nach zwei Wochen war das Geld bei uns auf dem Konto. Das Ganze ist mir nichts zu bezahlen, das kann ich posten, aber wenn Sie es in Ihrem Mama-Expert-Kaffee-Klatsch-Gruppe, wo Sie einmal in der Woche haben, ist mit nichts zu bezahlen. Okay, dann haben wir das Thema Allgemein-Partnerschaften, das hatten wir eben, glaube ich, ausführlich besprochen. Da geht es wirklich darum, wir wollen zusammenarbeiten mit großen, guten, bekannten, guten Namen, Coinbase, 0TX haben wir eben darüber gesprochen, Margin ist der Anbieter, könnt ihr euch anschauen, Margin.de ist eine deutsche Firma, weltweit führend, mitführend, ich bin vorsichtig, also ich habe nur in den Chats gesehen, und in den Reviews, dass sie sagen, es gibt nichts Besseres, viele Leute, guckt euch das in Ruhe an, ist ein deutscher Anbieter, warum nimmt er ihn dann deutscher Anbieter, weil er in dem Fall einfach der Beste ist, so äh, und ganz neu hinzu ist jetzt Mercurio, Mercurio, ich hoffe ich rede es richtig, Mercurio. das sehen hier unten, ja. und das ist der nächste Anbieter, der uns in die Lage versetzt, fiat -Geld, also Euronen, gegen Krypto zu tauschen. Wieder hochinteressant für unsere Exchange. Hier sehen wir das. Der ist jetzt integriert. Im Monat Juli kommt er hinzu. Aktuell kann ich Kryptowährung kaufen. Ich gebe euch ein Beispiel. eben. Die liebe Anne Mona hat heute einen Minting-Vertrag gemacht. Die ist drauf und für sie ist das Thema Krypto komplett neu. Also hat sie das über Kreditkarte gekauft, was zurzeit nur über Reiso geht, auch nochmal hier, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. 5.000 Dollar Minting-Vertrag ist ein hochpreisiges Produkt. Da brauchst du einen ganz speziellen Kreditkartenanbieter, der hochpreisige Produkte rübergibt. Und dadurch, dass unsere Firmen den Hauptsitz haben in Indien und in den UAE, gibt es nicht viele payment provider die sofort sagen, ole ole, in Indien ist super schwierig, Geld rauszuholen. Und Dubai ist auch für viele oder die Vereinigten Emirate Immer noch ein Thema für das Onboarding, beispielsweise Cashback-Auszahlen mit PayPal, Cashback-Auszahlen mit Pioneer, mit Paylution. Die arbeiten schlichtweg nicht mit indischen Firmen und nicht mit uai firmen Was passiert gerade, und Carsten, du bist da ganz am Thema drin, noch in diesem Jahr Niederlassung in Deutschland, Büro in Deutschland, Produktversand in Deutschland, eine komplette Reiso und Ismi Niederlassung und in der Sekunde kriegen wir all diese Payment Provider, die sagen mit Deutschland sehr, sehr gerne, mit europäischen Firmen, aber nicht eben da. Ich darf nicht korrigieren, kommen. Niederlande, Amsterdam. So, so ist ja Deutschland. Ja quasi, bei mir vor der Tür, ist alles um die Ecke. Also ja. Europa Zentrale ist im Wirken, Ende des Monats steht die Firma bereits. Ach, guck mal, das ist schon wieder was, was ich auch nicht wusste. Also die machen das, was nötig ist. Wir sind gerade mit einer großen Vertriebsgruppe dran aus einem sehr komplizierten Land, die sind aber sehr schlagkräftig. Es wird alles bereitgestellt, was nötig ist an Papierkram, an Niederlassungen, an alles, was es braucht, damit der Vertriebspartner in seinem Land sicher ist. Und wenn es irgendwelche besonderen Vertriebsgesetzmäßigkeiten gibt, dann wird denen Sorge getragen. Und das ist sehr schnuckelig. Aber zurück zum Thema. Bis jetzt haben wir, also ich hatte eben von meiner lieben ähm, Kollegin der Anne Mone gesprochen und ähm, dann hat sie über über Reise, also über Mein Backoffice, weil sie ist keine Geschäftspartnerin, haben wir dann mit ihrer Kreditkarte den Voucher gekauft und das kostet 8%, was günstig ist. Leute, die schon Krypto haben, die können unseren Minting-Vertrag kaufen, indem sie Kryptowährung benutzen. So, und hier gibt es halt eine Möglichkeit, das über unsere Exchange zu machen, und zwar via Kreditkarte, via Debitkarte, via Apple Pay, via, also äh, Google Pay. Google Google Pay, genau, was noch? Überweisung, Überweisung SEPA. Über, Überweisung, ganz genau. Und wir haben jetzt den dritten Anbieter im Juli. Aktuell haben wir ähm, Simplex, das ist der größte weltweit. Wir haben MoonPay. jetzt kommt dieser Mercurio hinzu. Und auch das wird sich rumsprechen, dass ich hier in einer Plattform drei Anbieter habe. Und jetzt haben wir gestern von Dr. Chittich gelernt, dass dieser Mercurio sehr bekannt ist, dass er sehr oft Promotions fährt und sagt, heute kannst du bei uns USDT kaufen ohne Gebühren. Heute kannst du Bitcoin kaufen ohne Gebühren. Das ist deren Möglichkeit. Und das wird sich in unseren Telegram-Chats dann natürlich rumsprechen. Er sagt, hey, ich habe jetzt gerade Ethereum gekauft, Cardano gekauft, die haben momentan eine Promotion gebührenfrei. Oder nur 0,5%. Also irgendeine, keine 8, keine 10%, sondern sehr, sehr günstig. Und da haben wir jetzt dann den dritten Anbieter. Der hat auch wieder ein paar Token und äh, Währungen mehr im Portfolio. Und auch hier seht ihr, es geht darum, ein Ökosystem im Ökosystem zu machen, wo wir stark kräftige Partner andocken und somit wird jede Marke von der anderen ähm, partizipieren. Da schreibt der Thomas, um Ecke, ehrlich, mal wieder Slang aus meiner westfälischen Heimat zu hören, ja. verstehst du? Ja. So wird ein Schuh aus. So wird alles klar. So, nächste Slide, Coinbase gleich in grün, ist halt für viele das die Marke. Ich gucke alles über Gecko an, der fällt mir, gefällt mir genau. ganz gut. Lass uns eins noch mal sagen, Carsten, kannst du sehen, ich habe auch schon was gelernt. Wenn Leute sagen, oh, ich habe jetzt hier gesehen, euer Kurs ist ja ähm, bei ähm, zweieinhalb Cent, jetzt habe ich eingekauft und ich habe aber drei bezahlt. Was ihr verstehen müsst, solche Anbieter wie Coinbase oder CoinGecko, die nehmen den Durchschnitt aller Exchanges. Im Juli kommt eine und vielleicht eine weitere hinzu. Von all denen wird der Durchschnitt genommen. Das hat nur Display-Charakter. Grob, jetzt ist der Durchschnittspreis 2,6 Cent. Das heißt noch lange nicht, dass du die für 2,6 Cent kaufen kannst. Weil theoretisch läuft gerade eine Order dort die, dort, die dort ist, oder du hast einen größeren Kauf oder Verkauf, den du tätigst und schon ballert der Kurs in die eine oder andere Richtung. Also es ist lediglich eine Display, aber ich merke, du willst was sagen. Ja, weil das ist ja nur der Durchschnittspreis der letzt ausgeführten Orders und nicht der Durchschnittspreis der angebotenen Deals, die im Orderbuch stehen, die meistens nochmal ganz ewig davon abweichen. Nur weil der letzte Deal bei 2,6 Cent gewesen ist, Bedeutet das nicht, dass ich für den Preis A verkaufen oder einkaufen kann. Das ist meist noch eine ganz andere Nummer. Äh, dazu bitte in die Workshops kommen. Gucken wir uns gerne ganz genau an, dass wir auch verstehen, auf welche Zahlen wir uns hier berufen und wie das zu bewerten ist. Kannst mich wieder kommen. Oh. Ja, ich bin schon wieder da. Ich, muss, ich wollte ja nicht, dass ich hier... Ich habe so eine Docker-Pfeife, weißt du? Ich versuche aber... Ja, wenn man ja, ist schon klar. Nämlich dieses arabische Docker hier. Addiction, Addiction. Alles gut. <lacht> so sieht aus. So, ähm, Coinbase kann ich, also für viele bekannt, die freuen sich schon, wenn sie bei Coinbase QCX finden. Das ist schon so eine Art Ritterschlag. Ah, das ist nicht so ein, so ein Dussel-Token, irgendwie einer von den 10.000, die es nur für drei Monate auf dem Markt gibt, den du nirgendwo findest, außer in irgendeiner ganz exotischen Exchange. Nein, bei Coinbase alles klar, seriös, passt. Das ist im Endeffekt die Botschaft hier. So, jetzt kommen wir gleich zur Umfrage. Minting-Vorträge. Ja, das ganze Prozess. Projekt brauche ich euch ja nicht vorstellen. Carsten und ich haben uns eben verabredet, dass wir, wenn jetzt hier die Entscheidung gefallen ist, nochmal in einem etwas anderen Stil euch ein Live-Webinar anbieten, was wir auch aufzeichnen und zwar wie eine Art Interview haben wir das vor. Also wir gucken, einer von uns beiden stellt die Fragen, der andere gibt die Antworten, sodass wir eine Art Verkaufsgespräch als Präsentation machen. Ich glaube nach wie vor... Das ist das beste Produkt am Markt, außer Frage, weil selbst wenn der Kurs sich nicht bewegt, hey, wo kriege ich denn bitte 20 Prozent, das gibt es ja nirgendwo, das ist toll. Wir sind jetzt drei Jahre auf dem Markt, wir haben gestern von Chitich gehört, dass wir mit allen Börsen zusammen irgendwo zwischen 300.000 und 500.000 Umsatz pro Tag machen. An guten Tagen kratzen wir die Millionen an und wir haben noch gar nicht angefangen. Jetzt haben wir aber durch verschiedene Updates in CNX Exchange auf der einen Seite einige Synchronisierungsherausforderungen gehabt, die bedeuten, Leute haben mit Krypto bezahlt, aber der Vertrag wurde relativ spät aktiviert. Selbst Anmeldungen bei CN Exchange waren über ein paar Tage nicht möglich. Anemone war nicht ein Fehler. Das habe ich dabei erst durch gelernt, sondern das ist tatsächlich im Haus gewesen. Sodass ich gestern mal angefragt habe, weil dieses Feedback von zwei Gruppen kam, die einfach sagen, okay, ich habe jetzt wieder... Ähm, ein, ein Team, an, ähm, wo, wo, wo alle gucken nach alternativen Geldanlagen, wie kann ich mein Geld sichern, Stichwort äh, Minuszinsen und ähnliches. Ähm, ich kann aber gar nicht richtig Momentum aufbauen, wenn ich hoffen muss, dass eine Anmeldung überhaupt funktioniert. Und auf der anderen Seite, denkt dran, am 1. Juni war der Soft-Launch, das heißt dieses Thema Timing jetzt von heute bis zum 2.2. nächsten Jahres, wenn wir unsere große Eröffnungsveranstaltung haben, ist natürlich ein Riesenthema für Vertrieb aufbauen. Und die wollen natürlich auch mit den bestmöglichen Konditionen vermarkten können. Und normalerweise, das als Input mal kurz für die Leute, die jetzt relativ frisch bei uns dabei sind, ändern sich unsere Konditionen jedes Quartal. Sie werden etwas schwächer. Das obere, die 18% und die 18 Monate, das bleibt gleich, aber das attraktive Thema, unserem virtuellen Minter, unser Sparschwein, das muss sich reduzieren, weil wir eben nur eine begrenzte Anzahl an Token zur Verfügung haben. Wir müssen jeden Tag in die Statistik reinschauen, müssen ein bisschen in die Zukunft schauen können, was passiert mit den neuen Exchange Listings. Wann sind wir bei unserem All-Time-High von ein paar und 20 Cent wieder? Das natürlich bedeutet, das Unternehmen zahlt weniger aus bei gleichem Wert. Das muss man alles beobachten, sodass ich gestern mal vorgeprescht bin und gesagt habe, ist es möglich, dass wir vielleicht jetzt am Wochenende mal mit den Top-Führungskräften, die wie Carsten sich schwerpunktmäßig um dieses Thema kümmern, mal ähm, einen Call machen, um zu überlegen, können wir am 1. Juli anstelle der Reduktion dieser Konditionen vielleicht noch einen Monat länger oder vielleicht sogar das ganze folgende Quartal noch diese Konditionen anbieten. Hilft natürlich dem Vertriebler, weil er sagt, okay, ich habe jetzt noch diese Megakonditionen, damit kann ich alle Karrierestufen in Windeseile erreichen. gibt aber auch Stimmen, die sagen, naja, aber ähm, wir sollten nicht Dinge, die angekündigt wurden, verändern, auch wenn sie noch so positiv sind. Das ist ja auch eine Frage des Standings des, des Unternehmens. Also es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Jetzt haben wir gesagt, wir sind sowieso anders, wir reden offen, was ist scheiße, was ist toll und wir machen nicht dieses, wir machen uns alle voll Farbe und im Himmel ist Jahrmarkt, sondern wir sagen, und Carsten ist mein Zeuge, ich bin der größte Zombie, wenn wir unsere internen Calls haben, <lacht> ich sage Ihnen genau, was Kacke ist und was sich ändern muss. Und das Schöne ist, Sie nehmen es ja an, weil Sie wissen, es gibt hier Leute auf der Vertriebsseite mit ein bisschen mehr Erfahrung, auf der Unternehmerseite sind sie unschlagbar, was das angeht, da wäre ich der größte Chaot, was ähm, bekannt ist. Also ähm, habe ich eine kleine Umfrage hier vorbereitet, wir sind ja hier relativ viele äh, in unserem ähm, Call, dass ihr mal sagt, was ihr denkt. Und zwar gibt es die Optionen, ähm, schalt, zu sagen, okay, ich werde da... Genau, schalte ja, schalt das bitte, frei, weil ich kann das nicht für dich tun, ich sehe das bei mir nämlich nicht. Okay, okay also ihr bitte beteiligt euch. Die, An, die Anfrage ist jetzt, wir nehmen jetzt mal dieses als repräsentatives Team, okay... Die gleichen konditionen die ihr jetzt hier seht die ich heute rede, wir sehen noch gar Mittwoch. nichts du musst das noch starten du musst ich lese es ja erst vor ah, ich lese es erst alles vor. klar Sorry. die gleichen konditionen noch den ganzen juli durch haben damit wir noch möglichst viel mit den konditionen ähm, bewegen können zweite option ist versucht bitte durchzubringen die gleichen konditionen die ihr hier seht noch das ganze quartal juli august september und erst dann die Abschwächung, die eigentlich für Juli geplant wird, erst fürs letzte Quartal zu bringen. Und die dritte Option ist, nein, alles so lassen, wie es ist. Bitte ab Juli bereits die schwächeren Konditionen. Und das schalte ich jetzt frei, habe ich noch nie gemacht. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ja. Okay, dann könnt ihr jetzt eure Stimmen abgeben und dann schalte ich euch gleich das Ergebnis genau. frei. Jeder kann also. jetzt bei sich auf diese Pols gehen und äh, da sieht man dann, was zu tun ist. Siehst du auch was, Karl? Ja, ja, ich sehe, dass hier richtig Action ist. Macht das, geht da alle rein. Jeder kann seine Stimme abgeben. Also nochmal, erste Option ist, lasst uns die Kondition noch den ganzen Juli. Wir hatten so ein paar Herausforderungen. Und äh, außerdem kann ich damit jetzt in der Sommerzeit bis unsere, denke auch ein bisschen in Vertrieb, unsere White-Label-Lösung, die sehr viel Provision, sehr viel Bonusvolumen bringt, die wird grob August, September erst starten. Das heißt... Mit diesem Produkt können wir natürlich jetzt richtig was tun. Zweite Option ist, bitte das Ganze, versucht es durchzubekommen, das ganze Quartal noch durchzuziehen, weil es einfach einfacher am Markt ist zu vermarkten mit bis zu 20%. Prozent. Und die dritte Option ist, nein, bloß nichts ändern, ab 1. Juli bitte die schwächeren Konditionen fahren. Genau. So, bewegt sich immer noch genau, was. Ich habe was aber keine Möglichkeit zu sagen... Bitte schalte es frei für wir, wir sind nur Beobachter, wir können selber gar nicht mitwählen, sondern nur die Gäste, die auf dem Call sind, können mitwählen. Ich Viele haben das schon getan, ein paar noch nicht. Also bitte jeder, der noch nicht abgestimmt machen. hat, geht auf diese Polls, klickt auf eure Option, die für euch persönlich wichtig ist. Und ähm, ganz, ganz spannend, wie das Ganze sich so ein bisschen bewegt. Ein nicht unerwartetes ja. Ergebnis, möchte ich meinen. Ich mache jetzt ein Foto und dann zeige ich euch das Ergebnis, weil ich kann es nicht publizieren, doch, warum doch, auch wenn immer. Du gleich diese Poll beendet möglicherweise, möglicherweise aber machen Foto. Okay. Das ist schon mal okay. Er hat sich jetzt gerade noch mal verändert. Ich mache jetzt ah, mal ja, Ende, ich noch. noch. Also bitte die allerletzte. Aber jetzt habe ich Nee, ich kann nur noch jetzt resetten. Also halte ich es in die Kamera. Ich sage euch kurz, was da steht. 27% haben abgestimmt für lass uns den Juli das noch beibehalten. 49% Bitte das ganze Quartal und 23 bitte nichts verändern. Ich zeige euch das mal eben in die Kamera. Also die sind die mittlere Geschichte ist am meisten genommen. Und dann nehmen wir das einfach jetzt hier. Wir sind eh die, die es am meisten vermarkten und werden genau das ansprechen und vorschlagen und euch dann in Kürze Bescheid geben. Und in dem Zuge natürlich auch ein sehr, sehr schlagkräftiges Webinar machen. Deutsch, Englisch und die anderen Kollegen in den anderen Sprachen um das richtig ran zu pushen ja, aber der tenor ist dann zusammengerechnet 76 prozent sind für eine verlängerung die genau. einen bis juli die anderen fürs quartal und äh, nicht ganz ein viertel sagt alles beibehalten okay genau vielen dank fürs feedback ja in der tat das ist wirklich cool dann kann man mal easily mit pearls bezahlen jogi sobald die produkte da sind ach da bin ich eben da, gut dass du es sagst ähm, was wir auch wissen müssen, wenn es um Usability geht, wir haben jetzt eben ja nur über diese Geschichten hier gesprochen und so, sobald jetzt hier die Nahrungsergänzung und das, die entwickeln weitere eigene Produkte, ich hoffe es gibt auch mal einen bis, geilen... Bis Ende des Jahres werden wir zwölf Produkte haben. Ja guck mal, da hast du schon wieder mehr Input. All das kannst du mit Pearls bezahlen und mit QCX. Das heißt jeweils 100%. Das heißt aktuell, Yogi, sind die Pearls da, indem du sie in einen... Gutschein umwandelt, um Kunden zum Super Saver zu machen. Das ist für uns im Markt jetzt. Der Inder kann schon seine Pearls benutzen. Bei uns ist es bis Ende des Jahres der Fall. Wenn ich gerade richtig verstanden habe, wahrscheinlich sogar weit eher als wirklich ja, Ende des Ja, also Jahres. die sind da sehr optimistisch. Schauen wir mal. Also die Gespräche mit den Herstellern laufen schon. Das Thema wird die EU-Zulassung sein, weil die Inder sind so cool drauf. Die haben so coole, gesunde Inhaltsstoffe, dass einer davon so gesund ist, dass die EU sagt, ah, möchten wir nicht so gerne haben, müsst ihr rausmachen, was sehr schade ist. Aber so ist das nun mal in der EU. Aber die sind da vollgas dran und die sind sehr optimistisch, dass wir möglicherweise äh, das wirklich schon dieses Jahr an den Start kriegen. Ob wir alle zwölf Produkte kriegen, möglicherweise noch nicht, aber die ersten auf jeden Fall. Und da können wir ganz viel tun. Und zu den Perlen noch ganz wichtig. Es war mal die Rede davon, die Perlen haben eine Gültigkeit von einem Jahr. Das ist aufgehoben worden. Die Perlen bleiben auf jeden Fall gültig. Egal wie alt sie sind und mindestens so lange, bis die Produkte kommen, plus eine Übergangsfrist von, keine Ahnung, x Wochen, um dann in Ruhe und ohne Stress die Perlen auch einsetzen zu können. Und warum ist das wichtig? Warum müssen die ein Haltbarkeitsdatum auch nochmal? Und das habt ihr vielleicht in älteren Webinaren, Kasper hat das sehr oft gesagt, aber auch nochmal für die Neuen. Auch deren Plan ist es, entweder an die New Yorker Stock Exchange, an die Singapur Exchange. Das heißt, das ist ganz klar ein Ökosystem mit dem Ziel, an die Börse zu gehen, dann brauchst du für deine Filings, für deine Bilanzierungen, musst du klare Zahlen haben. Dann kannst du nicht sagen, okay, wir haben aber noch 10 Millionen Perlen, gleich 10 Millionen Dollar für die nächsten 300 Jahre theoretisch offen. Das heißt, dann musst du sie zeitlich limitieren. Das wird übrigens auch so sein, als kurzer Exkurs, wenn ähm, wir dieses easy brandable diese ähm, Geschichte haben, mit dem mit dem Co-Branding. Da gibt es ja einmal das Paket mit einem White Label, mit einem White Label System und ein Paket, wobei zwei drin sind mit einem kleinen Discount dabei. Das Zweite hast du, wenn ich richtig in, äh, mich erinnere, haben wir drei Monate Zeit, das an den Mann zu bringen, weil du kannst sowas nicht vortragen lange. Das funktioniert nicht. Aber das nur so am Rande. Je gesünder das Produkt, desto schwieriger eine Zulassung. Ja, das so ist, ist, so ist Die so ist so. hier. Vitamin C Empfehlung Deutschland, Vitamin C Empfehlung Amerika, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, aber es war unfassbar, ich glaube 10.000, was auch immer die Einheit ist, in Amerika mehr als ja, in Deutschland. Ja, ja, ja. Sehr, sehr komisch alles. Warum okay. die Menge gerade genug, um kein Skorbut zu bekommen. Ja, ich baller mir Sachen ein. Also ich kann nur kurz sagen, meine Reisexperience, ich habe es bekommen für mich und die Familie. Und ähm, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin kein Nahrungsergänzungstyp. Und deshalb sage ich euch nicht außer oh, ich das nehme, passt der Bauch wieder hier ganz ins Polohemd rein und so weiter und so fort. Ich kann euch momentan nur eins sagen. Wir lieben es, weil es schmeckt affentitten geil. Sorry, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, das sind ja drei Komponenten. Es ist dieser Shake, den gibt es in vier Geschmacksrichtungen. Jede schmeckt einfach nur geil. Besser als jeder Milchshake von McDonalds, selbst wenn ich es mit Wasser mache. Und das zweite sind ähm, so zwei äh, Pülberchen, die ich... Ähm, pardon, nein. Der Shake kommt mit einem zusätzlichen Pulver, schmeckt gut, gibt mir alles, was ich brauche. Und dann habe ich noch ähm, für Frauen und Männer separiert die Tabletten. Ich habe es jetzt nicht hier, ich würde es euch zeigen, machen wir am nächsten Mal. Es steht alles in der Küche. Ich kann euch bis jetzt nur sagen, es schmeckt super. Ich kann euch ja nicht sagen, ich habe jetzt abgenommen. Ich bin jetzt, ich habe auch kein Corona, das kann, aber mag nicht unbedingt daran liegen. Ähm, meine indischen Teams, die ich betreue, ähm, die sind völlig durch positiv. Die sagen, ich brauche weniger Schlaf, ich bin konzentrierter, ich fühle mich besser. Auch schon ähm, Gewichtsmanagement-Effekte. Ich kann euch nicht noch nicht mehr dazu sagen. Ich esse das jetzt, glaube ich, seit zwei oder drei Wochen nicht ganz so regelmäßig, weil ich einfach nicht dran denke. Ich ertappe mich nur, dass ich sage, ich abends keine Schokolade im Haus ist, ich nehme mal noch so ein Shake, weil der einfach toll schmeckt. Ja, also ich bin da ganz ehrlich zu euch. freue mich sehr drauf. Die Strategie ist halt super. ist jetzt ein kurzer Exkurs. Ismi ist und ich war zehn Jahre in einem Cashback-Unternehmen tätig, für mich das beste Network-Produkt, was ich mir vorstellen kann, weil es echtes residuales Einkommen hat. Ich habe einen Kunden, der weiß, meine Lieblings-Online-Produktpartner sind da, ich kriege Cashback, ich werde das nie ändern. Es dauert aber auch etwas. Und dann habe ich nur einmal im Jahr, wenn der seinen Super-Saver verlängert. Das dauert was, bis das satte fünfstellige Beträge sind. Deren Strategie zu sagen, in das Cashback-Portal, was ja bei uns auch Lifestyle Cashback heißt, kommt eine Mall, wo wir eigene Produkte, patentierte Produkte reinmachen, die der Kunde auch kaufen kann. Was für die Monetarisierung eurer Kundendatenbank natürlich sensationell ist. Also ich bin guter Dinge. Ich hoffe, das ist echt so ein Geil. Ich möchte so einen Red Bull-Ersatz in günstig, haben, es aber genauso lecker schmeckt. Das fände ich toll. Aber wie gesagt, wir sind sicherlich keine Nahrungsergänzungsfirma. Lasst uns zurück zum Thema kommen. Das leidige Thema Exchange war für April angekündigt. Und die meisten von euch haben inzwischen eh mitbekommen oder es investigativ ermittelt, was war, Schrägstrich, ist diese Exchange. Denn mit dem Bezahlen eines sehr hohen Betrages seitens QuickX haben die das schon gelistet, noch nicht live geschaltet, aber man konnte es schon sehen, und haben es aber nicht live geschaltet. Und irgendwann dann gesagt, das ist eine Börse mit Sitz in Amerika, sie haben in der Compliance-Abteilung, das hat er gestern übrigens nicht verraten, das mache ich aber jetzt hier, sie haben ein Problem bis Ende des Jahres, wo ihr noch eine leichte Verbindung zum Thema Network hat. Amerika hat sehr starke Reglements, was das Thema angeht, irgendwas aus der Finanzdienstleistung mit Network Marketing, mit Affiliate Marketing zu verbinden. Sie sind aber jetzt wiederum an den Tisch gegangen und sagen, okay, es ist ja wirklich bei uns, es ist kein, kein Token Network, ganz im Gegenteil. Es ist ein Cashback-Portal, ein Merchant, ein Produktpartner ist, diese Exchange und dort kann der Kunde etwas kaufen, er kriegt es nicht verkauft. Es kann also sein, dass diese Börse ähm, auch jetzt doch noch abnickt, aber sie haben bereits einen Plan B initiiert, wo alles unter Dach und Fach ist, geht im Juli reif, äh, reif, live mit den gleichen Marketingmechanismen, ähm, die wir ähm, angesprochen haben. Und das ist der ganze Punkt, kann man nicht vorhersehen. Das ist halt noch ein wilder Markt. Und ihr wisst, der schon ein bisschen länger mit den Adlackers arbeitet, das sind keine, die Ankündigungsmarketing machen. Und nach dieser Erfahrung jetzt noch viel weniger. Und demnächst werden Webinare nur so sein, das ist jetzt da, das ist jetzt da, das ist jetzt da. Was auch nicht nur gut ist, der Vertriebler braucht auch ein bisschen, guck mal, das kommt jetzt als nächstes, kannst du dir vorstellen, wir kriegen das, wir kriegen dies und jenes. Also von daher sieht es aus. Was schreibt Joshua? Ich habe zwei Fragen aus der Fusion Ende des Jahres. Das kommt gleich, okay? Weil da haben wir gleich eine Folie zu, dann gehe ich da gleich drauf ein. Soll ich noch was ergänzen zu den Listings? Ja, alles, hier, alles gut. Ich bin der Meinung, habe auch Dr. Chittisch Dr. drum gebeten, wann immer es Fakt ist, dass es live ist, dann sollen sie uns darüber berichten, dass es seit zwei Stunden live ist und das ist gut so, weil alles andere haben wir nicht in der Hand und eine Erwartung, die nicht erfüllt werden kann, ist halt sehr negativ, deswegen das sollten wir vermeiden. Das ist so. Apple-Style finde ich völlig in Ordnung. Müssen wir uns mit arrangieren. Ja. Absolut, jetzt wollte ich noch eins dazu sagen. Achso, und gleichzeitig heißt aber das, was ich euch gerade erzählt habe, dass wir ab Januar nächsten Jahres aus dem großen Füllhorn aller Exchanges, dann ist es auch mit keinem ein Problem, weil dann die, die Entkopplung von Reise stattfindet. Und was er auch noch gesagt hat, ganz wichtig, wir werden ab Januar nächsten Jahres nach wie vor, wie es bei Binance und den großen Börsen ist, Stakings anbieten für den Kunden. Und das ist ganz wichtig, wir wollen ja den den Demand, die den Nachfragen nach dem Token erhöht wissen, dann hat es nichts mehr mit Reisung zu tun. Aber ihr alle jetzt heute habt schon die aller, aller, aller am meisten oder macht das noch in diesem Jahr und das gilt auch für euer Team, ihr habt euren Minting-Vertrag, ihr habt euch genug QCX in euer Wallet gelegt, ihr seid ja eh safe. Also kann es für uns nur interessant sein, dass die das Nötige tun, dass auch ab dem nächsten Jahr, wenn nicht mehr durch gepushte Network-Umsätze, nach wie vor oder vielleicht sogar noch viel, viel mehr Nachfrage generiert wird, weil in Exchange der Kunde sieht, ah, wenn ich jetzt mehr QCX kaufe und ich lege die für 30 Tage, für 60 Tage, für 90 Tage an, kriege ich dies und jenes dazu. Das ist deren Strategie und das ist etwas, wie Carsten sagt, das hausieren sie nicht mehr. Der hat es gestern durch die Blume relativ deutlich gesagt, dass das kommen wird. Und das bedeutet natürlich frischer Umsatz an der Börse. Das heißt, die Leute müssen die Token an der Börse kaufen und dann legen sie sie bei uns für 30, 60, 90 Tage an, um ihre Staking-Rewards zu bekommen. Es wird AirDrop-Programme geben, es wird Trading-Competitions geben. All das, was wir von Bitmax, von Binance und von anderen Börsen kennen. Also die sind gut aufgestellt, das ist der Punkt. So, jetzt kommen wir zu deiner Frage, wie sieht es am Ende des Jahres denn aus? Und dann gebe ich euch noch all die Extra-Fragen ketzerischer Natur, die ich reingegeben habe, mit den Antworten natürlich auch noch von gestern durch. Ende des Jahres wird der QCX-Token und der Cnex-Token zum QCXP-Token. Soll ich an dich weitergeben, was das Thema angeht? A, die Flexibilität, wo wird der gehostet, ja, wie der Ablauf ist? Sehr, und das machen? Das ist, ist ja quasi mein Lieblingsthema, dieses Thema. Also, ähm, die Token werden auf jeden Fall zum Ende des Jahres, Wareswechsel plus minus wenige Wochen, Ende Dezember, Anfang Januar, wie auch immer, das war gestern ganz klar rauszuhören, wird stattfinden, ungeachtet, ob Ethereum 2.0 jetzt kommt oder nicht. Wir sind so flexibel und so offen, dass wir sagen können, wir schauen uns das dann genau an im Dezember, im Januar, wann immer der Stichtag sein wird. Wie ist die aktuelle Situation? Ist Ethereum 2.0 verfügbar oder nicht? Oder was ist die Alternative? Mit welcher Blockchain-Technologie macht es am meisten Sinn, dann weiterzumachen, möglicherweise Cardano möglicherweise X, Y oder Z. Wir werden sehen. Fakt ist, der Termin wird schon mal nicht verschoben. Seit gestern ist das klar. Und wir werden dann rechtzeitig entscheiden, was ist auch für die Zukunft die beste, flexibelste, zukunftsorientierte Entscheidung, auf welche Blockchain wird das deployed, sagt man. Wird das Ganze umgesetzt und dann bekommen wir unseren das ist das erste. Nun zu einer konkreten Frage, wie wird der Preis bestimmt? Das ist ganz einfach. Ein X, was immer der Preis ist, ist ein Xp. Das ist schon mal ganz easy. Was immer der Preis sein wird, wenn das 10 Cent, 20 Cent, 15 dreieinhalb, 3,5, whatever, der Preis zum Stichtag des X an den großen Börsen, der Mittelpreis, der Durchschnittspreis, wie auch immer, das ist der XP preis der CNX-Token, da müssen wir halt schauen, wie steht der CNX am Stichtag zum QCX. Das, was heute ist, ist völlig irrelevant, weil wir noch gar nicht wissen, wie diese FOMO-Geschichte am Ende des Jahres den CNX-Token möglicherweise auch in Bewegung setzen. Das ist gar nicht vorhersehbar. Wir müssen also schauen... Wann wird der Stichtag definiert? Möglicherweise Dezember oder Januar. Irgendwo in dem Raum wird das Ganze stattfinden. Und dann an diesem Stichtag wird festgestellt, was kosten die Token. Ein kurze X gleich ein kurze XP. Wie viel CNX brauche ich jetzt, um einen kurzen XP zu tauschen? Beispiel. Hypothetisches Beispiel. Kurze X 10 Cent, CNX 5 Cent. Ich brauche zwei CNX-Token, um dafür einen QCXP zu bekommen. Aus 400 Millionen CNX werden 200 Millionen QCXP zusammen addiert. 500 plus 200 sind 700 Millionen. Das ist nur ein Szenario, ist nur eine Hypothese. Andersrum, QCX ist 15 Cent. Es geht nur ums Prinzip. QCX ist 15 Cent, CNX ist 10 Cent. Ich bekomme für einen CNX zwei QCXP. Aus 400 Millionen werden 800 Millionen, plus die vorhandenen 500, ist entsprechend 1,3 Milliarden. Und irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Wir wissen einfach noch nicht, wie dieser Endspurt sich auf den CNX-Preis auswirken wird. Und wir wissen aber gar nicht, wie schnell, wie weit, wie hoch der Kurze X stehen wird. Da müssen wir halt schauen. Also Stichtag, an dem Preis zählt der Kurs und dann holen wir einen Taschenrechner raus und dann wissen wir auch, was sich daraus ergibt. Und das Wichtigste ist für mich als Laie in dem Thema. Bist du noch da, Carsten? Ja, du bist ja ich bin da. Okay, weil dein Bild steht. Sieht sehr lustig aus. So ein bisschen wie der Papst. <lacht> Zumindest besteht es bei mir. Für keinen ändert sich was. Ganz wichtig jetzt auch für die etwas neueren Leute dabei. QCX haben wir gerade gelernt sowieso nicht. Cinex sind sowieso zu 95% alle auf dem Partnerprogramm angelegt dann wird einfach deine 100.000 Token, die eventuell dann nur noch 50.000 sind, wenn wir das Beispiel vom Cast nehmen, entspricht der gleichen Prozentbeteiligung, die du heute hast. Okay, das ist alles ganz entscheidend und von daher ähm, sehr schön organisiert. Und es gibt uns eine tolle Flexibilität, weil die allermeisten von euch haben einen oder viele, viele Minting-Verträge. Die allermeisten von euch sind auch Tokenholder von Cinex und sind am Partnerprogramm beteiligt. Jetzt haben wir noch ein zweites und noch ein viertes, drittes und ein viertes Quartal. Und kriegen ein Gefühl dafür und können überlegen, okay, wenn jetzt das 1 wird, das bedeutet, ich kann dann den QCXP in meinen virtuellen Minter, in mein Sparschwein tun. Das heißt, meine Cinex plötzlich kann ich auch mit meinen 20%, manche von euch sogar 25% anlegen. Ich kann aber auch dann sagen, kurz vorher, hey, die Entwicklung von der Cinex Change ist so sexy, ich spiele lieber viele davon rüber jetzt schon oder tausche sie in Cinex, um eine bessere Position im Partnerprogramm zu haben, weil ich habe auf Lebensdauer und Generationen, die kommen jetzt meine Beteiligung daran. Also, und ihr seid hier mit Carsten und mir und all den anderen tollen, tollen Führungskräften aus dem Thema in einer so geilen Gruppe, dass ihr immer schon ein Gefühl von uns mitbekommt oder ihr könnt einfach Copy Trading machen. Ich mache, wenn der Carsten sagt, ich mache das so und so, denke ich keinen Meter nach und mache das einfach nach. Was soll ich mir denn im den Kopf machen, den ich nicht habe in diesen Sachen, wenn ich jemanden kenne, der das weiß. Also das ist das Szenario, und hier ging es mehr um den Admin-Bereich, also muss sich keiner darum kümmern. Alles, was auf den Exchanges liegt, wird automatisch entsprechend migriert und zum QCXP umgesetzt. Und alles, was auf euren privaten Wallets liegt, auf dem QCX-Wallet, auf dem Trust-Wallet, whatever, da gibt es eine Anleitung, wie die getauscht werden. Das ist dann für ja, alle verfügbar. Ganz kurz zu der Frage von Dirk, wenn dieser Stichtag festgegeben wird, wenn die Preise klar sind, wenn getauscht worden ist, dann gibt es keine Tür mehr offen, um am Partnerprogramm teilzunehmen. Die Anzahl der Plätze ist dann definiert. Die Anzahl genau. der Token, die tatsächlich im Partnerprogramm sein werden, wahrscheinlich keine 200 Millionen, vielleicht 193 Millionen, was auch immer, das ist und bleibt die maximale Kapazität, die wir haben, plus die, 400 Millionen, die anderen 200 Millionen, die die Firma natürlich besitzt, also beides zusammengeaddiert, die 50%, die die Atlackers halten und wir als Gemeinschaft die anderen 50% abzüglich der Token, die schon nicht mehr nutzbar sind. Das ist die maximale Grenze. Ich kann nicht anschließend mit QCXP einfach was in mein Partnerprogramm schicken. No way, nicht möglich. In der Sekunde, wo der Stichtag ist, angenommen, du hast 300.000 Token im Partnerprogramm und das ist deine Kapazität, dann ist dieses Konto, Genauso wie beim Minting-Kontakt, beim Virtual Minter, definiert auf diese 300.000 cnx token oder was immer der äquivalente Wert an QCXP ist, der kann zwar unterschritten werden, du kannst Auszahlungen machen, du kannst aber nicht einfach zurück. Dein Konto reduziert sich, die Kapazität reduziert sich, du musst dich über die Warteliste wieder hinten anstellen und schauen, ob du die Kapazität wieder erhöhen kannst, wenn jemand anderes etwas zurückgibt oder wieder frei macht. Die Menge die dort eingesetzt wird, die definiert wird, das ist die Menge, das ist 100% und das was. Darüber hinaus kann keiner einfach so, nur weil er Token hat, da was hinschicken und Anteile erhöhen, nur wenn Positionen frei werden. Danke fürs Input hier, Sebastian. Was man zum Beispiel machen könnte, ist, kurz vor Ende des Jahres zu sagen, ich ballere jetzt noch so viel, QCX tauschen gegen Cinex da rein, dann habe ich die Sicherheit, und dann gucke ich einfach, wie es ist. Und wenn ich feststelle, das nächste Quartal, hey, das dauert mir doch zu lange, bis die Dividende so spannend wird wie die 20% im Minting-Vertrag oder die 25%, dann hole ich es mir Anfang des Jahres wieder raus. Aber ich habe erstmal ein höchstmögliches Anteil Situation für mich geschaffen. Halten wir euch auf dem Laufenden, ihr wart, sind ja permanent hier in Workshops. Von daher könnt ihr ganz entspannt sein. So, Stichwort. Marketing, das was ihr hier seht, ist nur das Marketing, was QuickX respektive cnx exchange macht. Das Massive, was oben drauf ist, das passiert mit den Exchanges oder der einen, die jetzt im Juli kommt, die einen oder vielleicht sogar dann beiden, ähm, Hand in Hand. Die machen, um das noch mal zu wiederholen, das ist hier nicht auf der Folie. Jede Exchange hat oder wir haben denen ein Paket abgekauft, nicht nur um gelistet zu werden, sondern ein Komplettpaket. Das heißt, da laufen AMA-Events, das ist Ask Me Anything, mit deren An mit deren Community. PR-Pakete, äh, Airdrops, wo also deren Community sich qualifizieren kann, kostenlose QCX zu bekommen, um so angefüttert zu werden, ich sage das mal so. Ähm, Trading-Competitions wird es geben. Es wird ähm, ja Public Relations sowieso. Also die machen je Börse sowieso großes Paket. Das, was ihr hier seht, ist das, was ab 1. Juli losgeht, In-House. Das heißt, Marketing-Initiativen wie Influencer-Marketing, da gibt es nämlich nicht nur für, für Creme und, und, und schmink sondern das gibt es auch tatsächlich mit richtig großen Celebrities, mit bekannten Persönlichkeiten, die einfach sagen, ich habe mir diesen Token angeguckt, ich habe mir den jetzt ins Portfolio gelegt. Ihr kennt die Story vielleicht noch, das ist bestimmt schon... 7, 8 Jahre her, da hat Justin Timberlake einen Tweet abgesetzt für irgendeine Kackfirma, wo er sich Aktien gekauft hat. Und das ging dann von 2 Dollar hoch auf 200 Dollar, bis sie dann natürlich pleite gegangen ist, die Firma. Aber dieser eine Tweet, ihr wisst, was unser Tesla-Freund Elon bewegen kann mit einem Tweet. Und so im etwas kleineren Stil können Influencer tatsächlich Leute sagen, hey, hier ist ein Token, der liegt bei 2, 3, 4 Cent, der hat einen Riesen-Leverage, eine Riesenentwicklung vor sich. Ich habe es mir gerade ins Portfolio geholt. Telegram-Promotions natürlich, alles mögliche in Social Media, Mailing-Systeme und natürlich Media-Artikel. Ja, du. genau, Influencer-Marketing bitte nicht zu verwechseln mit den Penny stock pushern da draußen, die den ganzen schreien: Hurra, XY geht, wer weiß wo, auf den Mond. Diese Art Influencer sind nicht gemeint mit unseren Influencern. Das ist schon eine andere Qualität, die wir da haben, die uns da unterstützen werden. Tom, hast du Mikro aus? Oder? Ja, ich hatte es aus. <lacht> okay. Bevor diese Folie dann gestern kam, die letzte, habe ich gesagt, so jetzt... Ähm muss man ein bisschen Butter für die Fische machen. Wir sind nicht mit allen Sachen so richtig glücklich. Und ich bin überall, nicht überall, aber in vielen Chats mit drin, teilweise auch in inkognito. Deshalb kriege ich so ein Gefühl. Ich bin ja immerhin und werde dafür auch ähm, bezahlt als Advisory Board Member von QuickX als eine Art Brücke, weil ich bin nicht das Krypto-Knowledge wie ein Carsten. Aber ich habe so ein bisschen das Händchen dafür, wie kann ich das transportieren mit Worten aus der Bronze kommend, die die meisten dann verstehen werden. Und in dem Zuge versuche ich halt überall vom Markt, vom Team, von der Community Infos zu bekommen. Dann habe ich gesagt, pass auf, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wir haben noch viel Luft nach oben. Ja, ihr seid Techies. Indien ist Klischee, ist Technik, die sind ähm, da sehr gut aufgestellt, die sind sehr, sehr schnell in manchen Sachen. Es gibt aber auch Defizite. Und ähm, die habe ich ganz klar angesprochen und jeden einzelnen Punkt dann ähm, angesprochen und das mache ich jetzt auch weil wir das Gefühl so ein bisschen hatten, die sind jetzt so sehr verliebt in Reiso und Ismi, dass das Thema QuickX und Cinex jetzt nur noch so Platz 3 ist. Ich glaube, das relativ deutlich gestern rübergekommen, dass das genau dagegen, das Gegenteil ist und dass das natürlich, ein, das ist deren Historie. Damit schreiben sie sich hier Geschichte. Sie werden einen Token platzieren, zehn Jahre von heute gehört, der zu den Top 5 dieses Planeten wird überall akzeptiert. Das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche, aber wir sehen es nicht so richtig. Wir sehen sehr viele Updates hier, wir sehen Karriereplan-Verbesserungen dort, wir sehen neue Merchants, also, also Produktpartner in ISMI, aber hier haben wir nicht so viel gesehen. Und wir sind auch nicht so alle glücklich, was das Frontend angeht, unser Schaufenster. Da gucke ich draußen auf irgendwelche total verbrecherischen Scans-Systeme, deren Website aber einfach nur beautiful ist. Jetzt kann man sagen, ja, die müssen das ja auch machen, sie haben ein scheiß Produkt, Entschuldigung, die Damen, aber dann müssen sie halt eine tolle Webseite haben. Und der Inder an sich, der sagt sich halt, was ist denn dieses Schaufenster interessant, wenn bei uns doch das ganze Thema viel besser ist. Es ist seriös, es ist langfristig. Worauf ich dann sage, ja, richtig. Aber warum nicht beides haben? Was bitte ist die Herausforderung, das andere auch hübsch zu machen? Und ich bin ein Riesenfan, ich bin ein Apple-Fan, ich bin ein Design-Fan. Das muss bei mir alles super sein. Und wenn ich sehe, dass ein Feld wo ich eine Auszahlungs-USDT-Adresse reinmache, kürzer ist, als so eine Adresse ist, dann fasse ich mir an den Kopf. Wenn ich sehe, wie unser Shop-System im cnx Exchange ist, dann denke ich, den hat meine Tochter programmiert. Er funktioniert, ja, aber er ist natürlich weit entfernt von einem Amazon-Shop-System, von einem intuitiven User-Experience, wo ich sage, toll. Und das waren alles so die Punkte. Und deshalb ähm, gehe ich die mal mit euch durch, was ich hier so alles angesprochen habe. Ähm, der erste Punkt war, ich habe mich immer hab meine Stichwort gesagt, die, die Webseite ist soweit okay, aber eben auch nicht mehr. Und ähm, wenn die Technik und das Punkt ist, alles um was es zählt, das ist schön, aber warum nicht beides haben, ein tolles User-Ergebnis ähm, und so weiter und so fort. Und da hat er sofort gesagt, ja, wird kommen. Sie werden auch dafür sorgen, dass wenn die Leute auf cnexchange.io kommen, dass sie sagen, toll, ist clean, ist super, ist wunderschön, ist ein klarer Ablauf, alles da. Der nächste Punkt war das Thema Updates. So, warum nicht viel, viel mehr? Warum hauen wir nicht jede Woche in die Welt raus? Guck mal, und wenn es nur Kleinigkeiten ist, das ist die Umsatzsteigerung hier, das ist der neue Coin, der jetzt in der Dex gelistet wird. Es gibt ja jeden Tag was zu erzählen und wenn es nur marktallgemeine Updates sind, guck mal was der Bitcoin gerade für eine dusselige Rally nach unten macht, im Gegensatz zu unserem, auch hier ganz klares Okay, wird gemacht, war bei denen schon im Plan, wird passieren, dass es hier Updates gibt, dass es hier äh, viel mehr äh, Geschichten passieren, geben, äh, passieren werden, äh, in den Telegram-Kanälen, wo dann wirklich jemand, jetzt wie meine liebe Freundin die Annemone, die sagt, Okay Reiso interessiert mich jetzt nicht wirklich, aber das Produkt ist toll. Und wenn ich hier zwischendurch ein bisschen motiviert werde mit Updates, sehr, sehr gerne. Da kann ich vielleicht auch mal eine Freundin hinzu einladen. Toll. Dann habe ich gesagt, wir brauchen Videos. Wir haben ein Asset. Wie kann man Asset übersetzen? Einen Vermögenswert? Ja, Wie kann man ja das sagen? doch, ist Vermögenswert. Ja. Kann man schon sagen, ja. Einen abstrakten Vermögenswert, den all die anderen nicht haben. Und das seid ihr beide. Das seid ihr zwei Schnauzbärte. Wenn die mit mir hier in Dubai sind, machen Leute Fotos mit denen. Nicht, weil die die kennen, sondern weil die lustig aussehen. Also ich meine das nicht abwerten, ja, die haben ja meistens auch die gleichen Sachen an, dann haben sie ihren Schnauzbart und dann kommen hier Touristen und sagen, können wir ein Foto machen. Das ist ein geiler Vermögenswert, das ist cool, das ist so cool. Die beiden Art junge Unternehmer, drehen mal den Krypto-Cashback und Affiliate-Marketing-Markt kurz auf links. Warum spielen wir das nicht aus? Was ist das Problem, wenn ich auf CN Exchange gehe, dass ihr zwei mich mit einem kurzen Video begrüßt und sagt Hallo auf der ersten Consumer-Centric Exchange von der Community, für die Community, hier kannst du dich beteiligen, wir geben 50% unserer Profite weiter an jeden, der den Token hat, schaut euch unseren Minting vertrag an, ein tolles Produkt, sowas in der Art bringt Vertrauen. Außer Frage. Das gleiche können wir auf der Hauptquickx.io-Seite ähm, haben und so weiter. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass er gesagt hat, machen wir. Weil wo gibt es das? Siehst du das irgendwo in den großen Exchanges? Wir sind dahinter. Das ist immer noch so ein bisschen Graubereich. Wer will denn da seine, sein Gesicht dann dahin halten, wenn doch irgendwas verrutscht oder ähnliches? Weil das ist dann ein ganz klares Statement. Hey, das sind wir. Guckt uns unsere Expertise an. Sicko Genius, einer der Marktführer in Sachen Cybersecurity. Das ist unser Blockchain-Projekt das sind wir, das ist unser Gesicht, wir stehen dahinter, wir glauben an dieses Baby, haben sie uns zugesagt. Heißt jetzt nicht, dass das nächste Woche kommt, nächsten Monat kommt, mir hat die Zusage völlig gereicht, weil das ist ein klares Statement, wie sie dazu stehen. Dann habe ich gesagt, hey, du weißt momentan, ich glaube, das ist kein Geheimnis, ich würde sagen, Minimum mal 50%, Prozent, wenn nicht mehr, des gesamten Umsatzes auf CNX Exchange in Sachen Holder von CNX und Minting-Vertrag Verkäufe passieren Deutschland, Österreich, Schweiz, Schrägstrich, äh, Europa. Warum können wir nicht unsere Exchange bitte mal in Deutsch haben? Wir sehen ja nicht, weil immer wenn ich hier mit Simona oder so, wir machen dann ähm, Zoom-Calls und ich helfe ihr beim Onboard und die hat dann immer diesen Google-Translator drin. Der übersetzt die Dinge, ja, da weißt du ja überhaupt nicht mehr, was es geht. <lacht> was ist das Problem, diese Webseite so benutzerfreundlich zu machen, dass ich da alte eine deutschland österreich schweiz Klage sehe und dann wird das ganze Ding da übersetzt? oder arabisch oder niederländisch und polnisch und, und italienisch und so weiter und so fort, hat er auch zugesagt, wird passieren. Ähm, was habe ich dann noch gesagt? Also und die letzte Frage war dann ähm, so ein bisschen, ähm, gib mal eine Idee, was in der Zukunft jetzt passiert. Sie können als Founder rechtlich nicht sagen, was früher mal ging, das hat sich aber dramatisch verändert, da konnten Sie sagen, wir sehen, dieser Token hat das Potenzial, 10 Dollar wert zu sein. Kannst du heute nicht mehr machen. Das sind alles ganz wesentliche Aussagen. Wir, Carsten und ich, wir können sagen, unser Gefühl mit per, per, per, per, per, per, per, permanenten Gesprächen mit den, mit den Jungs, ein bisschen Hintergrund, können wir sagen, wir sehen, dass das Ding dieses Jahr das All-Time-High, also die 20 Cent, überschreitet. Wir können sagen... Wir sehen auch die Möglichkeit mit dem Gesamtwachstum und der Idee, dass wir vielleicht dieses Jahr noch 50 Cent sehen, vielleicht einen Dollar. Nächstes Jahr mit Sicherheit. Wir können das sagen. Das ist keine Vorhersage, das ist ein Gefühl. Aufgrund dieses Gefühls hat der Carsten für sich, für seine, für seine wunderschönen Töchter, für die Familie sich mit QCX ausgestattet. Ich genauso. Ich habe noch nie einen verkauft. Ich habe gestern zum ersten Mal vorgestern, als ich mir das Trading Tool gekauft habe, ich habe es mit QCX bezahlt. Ich wollte wissen, wie es funktioniert. Da habe ich also welche weggegeben und habe jetzt das Trading tun ansonsten keinen einzigen davon her. Gib uns so ein bisschen was, was du sagen kannst und vielleicht gebe ich jetzt mal an dich, Karsten weil du besser hast zugehört, vielleicht als ich, der ich schon wieder geguckt habe, was muss ich jetzt als nächstes noch fragen. Was hat er hier gesagt? Er hat ja keine Zahlen gesagt. Er hat gesagt, das ist mein Baby, wir verkaufen davon kein einziges, aber vielleicht kannst du dein Gefühl noch nochmal ähm, wiedergeben seine Antwort in Sachen, wo siehst du uns im Juli, im Sommer, Ende des Jahres, in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren, was bei dir noch hingeblieben ist. Also, die sind natürlich super vorsichtig in der Öffentlichkeit mit solchen Statements, wenn wir so unter uns sind, das ist schon ein bisschen konkreter. Wenn wir unter uns sind, hat er eine ganz klare Vorstellung, dass sie in den nächsten fünf plus X Jahren Top 5 der Welt in solchen Ökosystemen ist. Das ist für den überhaupt kein Zweifel, kann aber so öffentlich nicht sagen über Preise kann und wird er ja auch nicht reden, weil da so viele unterschiedliche äh, Faktoren eine Rolle spielen. Aber natürlich werden wir irgendwann, das ist meine ganz persönliche Meinung, natürlich schaffen wir 10 Cent, 50 Cent und einen Dollar. Und ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, wie schnell die Glaskugel habe ich nicht, die hat er nicht. Aber die verzichten auf kurzfristige ruck aktionen oder Kooperation mit den falschen Influencern, die Leute kennt man natürlich. Gerade in Dubai tummelt sich ja die ganze Welt derer, die den Markt nach rechts, nach links, hoch und runter schubsen. Und die Angebote gab es. Nein, machen wir nicht. Wir machen nachhaltig, äh, tragbare, vernünftig gewachsene Geschichten, die auch eine Kontinuität haben, eine Stabilität haben. Weil ein schnell gepushter Token, egal wie er heißt, je schneller der hochgepusht wird, je schneller fällt er wieder runter. Das ist einfach nun mal so. Es braucht die stetig wachsende Gemeinschaft. Viele Kunden, ISMI wird eine riesen Rolle dazu spielen, da viele Leute an Bord zu holen. Diese White label thematik wird eine riesengroße Rolle spielen. Millionen von Kunden schnell anzubinden. Alle diese Dinge, die wir tun, in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren, werden dazu führen, dass wir absolut weltweit mit ganz vorne eine Rolle spielen werden, als Ökosystem, als Exchange, als Produktanbieter, als Kickstarter-Plattform und so viele Dinge, die noch gar nicht live jetzt sind, aber noch kommen werden. Also was wird die Message, die er gesagt hat, hey Leute, wir sind ja auf einer unglaublich coolen Reise, wenn man diese mittelfristigen Horizonte erkennen und sehen kann, wer sich jetzt zu diesen Konditionen positioniert mit dem Zeithorizont der nächsten zwei, drei, fünf Jahre und das auch geduldig mitgeht und alles nutzt, rechts und links, was wir gemeinsam tun und lernen, der ist auf dem goldrichtigen Weg. Was sind denn zwei, drei, fünf Jahre? Nichts. Das geht ratzfatz vorbei. Und dann sind wir ganz vorne mit dabei. Binance war die ersten vier Jahre nicht so bekannt, nicht so populär. Heute sind sie die Nummer eins. Die haben auch Kooperationen gemacht. Später haben sie die alle gekauft. Wer weiß, was in den nächsten drei, vier Jahren passiert. Ich kann mir eine Menge vorstellen. Die Jungs sind strategisch so clever aufgestellt, die haben die Decks bewusst in das Zentrum ihrer Strategie ausgerichtet, weil darauf läuft alles hinaus. Man darf nicht vergessen, Dr. Chittit ist Berater in seiner Funktion des Finanzministeriums in Indien und begleitet die G20-Gespräche seit Jahren. Der weiß genau, was da auf uns zukommt. Der weiß genau, warum es schlau ist, am 2. Februar 2022 das große Kick-Off-Event stattfinden zu lassen, weil möglicherweise noch ganz andere globale Dinge passieren werden. Lassen wir uns mal überraschen. Wer diesen Horizont hat, wer diesen Weg mitgeht, wer sich jetzt positioniert, die richtigen Entscheidungen trifft und gute, smarte Investoren, die mit den ruhigen Händen, die investieren, lassen es wachsen, lassen sich entwickeln und genießen die passiven Einkünfte. Das sind die wahren Investoren. Das sind die wahren Lebensverändernden Investitionsentscheidungen, die man treffen kann. Und alle anderen haben dann noch ein bisschen was zu lernen, sich zu entwickeln, damit zu gehen. Und wir nehmen gerne jeden an die Hand und zeigen euch, wie das funktioniert. Hau ruck von heute auf morgen. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Das ist genau der Punkt. Und ich sehe das immer in den Chats. Wir haben ja, du hast es ja wirklich geschafft, Carsten, dass viele verstanden haben. Jeden Tag, wo der Kurs nicht nach oben geht, ist toll, weil ich fiktisch mehr QCX bekomme. Ja, ja. Aber du auch, dann hat man immer das Gefühl, da sind diese guten Menschen, die sagen, hey, ich freue mich darüber, ich finde das toll. Aber manche glauben es nicht so richtig. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich würde mich auch freuen, wenn wir jetzt in drei Monaten mal einen Schub auf, auf 10 Cent bekommen, weil das natürlich für den Vertriebscharakter, du ziehst halt damit effektiv mehr nach. Ja, wenn wir die Glaskugel hätten und wir wüssten, hey, 20 Monate, Dümpeln wir jetzt noch zwischen 2 und 5 Cent rum, dann zieht das an, würden wir alle unterschreiben, wenn wir das fix wüssten, das ist das Beste, was uns passieren kann. Es ist nicht da, wir müssen ein bisschen für uns entscheiden, wir arbeiten nur im Budget, was wir haben und dann ist alles hübsch. So, ich glaube wir sind durch, Lies du mal was Ja, der, ich habe schon ähm, gelesen, ich weiß worum es geht, also grundsätzlich meine ganz persönliche Meinung und Empfehlung, wenn ihr euch Auszahlungen macht, egal woher, und wenn ihr überlegt, wo schicke ich die am besten hin, dann nehmt eure QuickX Wallet, oder die Hardware Wallet, halte ich für die beste Idee und schickt die bitte nicht auf die Deposit-Adressen auf unsere CN-Exchange. Technisch gesehen ist dieser Teil nicht unser Teil. Das ist eine Service-Dienstleistung von Binance. Und wenn Binance an seinen Systemen arbeitet, wenn an den Schnittstellen rumgeschraubt wird und momentan wird ständig massiv daran gearbeitet, dann kann es auch mal sein, obwohl natürlich eure Währungen da liegen und auch sicher sind, dass sie mal nicht sichtbar sind oder irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Aber das ist nicht unser Teil. Das ist extern. Das ist Binance, der größte der Welt. Ein sicherer Plattform, überhaupt keine Frage. Die haben die höchsten Standards und lernen ständig dazu. Da müsst ihr euch grundsätzlich keine Sorgen machen. Aber aus praktischen Gründen, niemals Auszahlungen an diese Deposit-Adressen in die Exchange, wenn ihr persönlich immer Kontrolle haben wollt, QuickX Wallet oder Hardware Wallet und von dort entscheiden, wohin ich das weiterleite, macht für mich am meisten Sinn. Bleib da dran an deinem Thema, an dem Support. Und wenn es nicht anders geht, melde ich an, an uns direkt. Wir werden dann gucken, was wir tun können. Aber unsere Leute sind auch da abhängig von der Unterstützung von Binance. Okay? Das ist ja nicht etwas, was wir alleine handeln können. Da müssen die mitspielen. Und das ist gerade die Herausforderung, weil die gerade Major-Updates fahren bei Binance. Und das ist der Grund, warum diese Herausforderung momentan ist. Aber das geht vorbei. Macht euch keine Sorgen. Alles ist safe. Und es sind Gespräche. Und ich glaube, es wird in die Richtung gehen, dass wir über absehbarer Zeit das abschalten. Wir haben jetzt mit dem Trading Tool EDI Connection to Binance und das ist einfach nur die beste Entscheidung. A, genau was du gerade gesagt hast, das ist eigentlich total konträr. Wir sind Decks, aber wir wollten halt, weil das die Nachfrage war, wir wollten halt diese Trading-Geschichten mit dabei haben, die klassischen Trading-Geschichten, ich will es mal so nennen. Ich bin auch voll dafür, sollen sie abschalten, wenn unser Trading Tool, da hast du 26 Exchange angeschlossen, was willst du noch mehr und der Rest, unser Fokus, unser Branding muss sein dezentral das ist das, was wir tun. Das ist genau die Ausrichtung. Genau. Oh. Vielen Dank, lieber Carsten. Wie always, es ist ein Pleasure. Ich habe schon gesehen, es sind viele Mails bekommen. Ich werde das morgen, übermorgen, werde ich euch alle in die Telegram-Gruppe reinmachen. Ähm, und dann geht das da sukzessive los. Wie gesagt, dieses erste Onboarding-Training, wenn wir das hinbekommen, wird nicht nächste Woche stattfinden. Ähm, vielleicht kriegen wir, musst du mal gucken, Carsten, du hast ja schon ein, zwei, drei. Ja. Vielleicht haben die Bock, was zu tun. Dann können wir das... Ähm, schon mal im Vorfeld machen und nehmen das andere noch oben drauf. Auf jeden Fall werden wir die Gruppe gründen und, und gegründet ist sie schon. Ich werde euch da alle hinzufügen. Ansonsten wünsche ich ein mega tolles Wochenende. Hier haben sie das Wochenende 50 Grad angesagt. Ich freue mich, dass schon war. Das ist schon wirklich, wirklich warm. Ich lasse mal ein bisschen Musik laufen für eine Minute, zwei, wenn noch was an Fragen ja. kommt, in den Chat rein, Hier, Dann gibt mir noch dann ein, so ein paar Sekunden, rein. auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht. Lass uns das weiter so machen, so in diesem Ping-Pong-Charakter oder Interview-Charakter, wie auch immer macht mir Spaß, ich glaube den Leuten macht das Spaß, an euch alle draußen, vielen lieben Dank für die großartigen Feedbacks von euch, das weiß ich und Tom sicherlich auch sehr zu schätzen, auch das gehört dazu, die Wertschätzung auch zum Ausdruck zu bringen, lasst uns das Ding nach vorne bringen, jeder der noch was lernen möchte, meldet euch, wir helfen euch dabei, jeder der schon den Horizont richtig ausgerichtet hat, willkommen auf unserer wunderbaren Reise, es fängt doch im Februar nächsten Jahres überhaupt erst an, also Leute, in diesem Sinne, einen schönen Abend.